herzlich willkommen heißen hier im Haus der Berge ähm, im Nationalpark Berchtesgaden Ich freue mich, dass hier viele live trotz, trotz Pandemie in der Endphase hoffentlich trotzdem hier viele im, im Saal, gekommen, in den Saal gekommen sind, aber auch freue mich sehr über die Online-Zuseher ähm, für die Leute hier. Äh, wenn sie am Platz sind, können sie die Maske auch abnehmen nach den neuen Regelungen und äh, es wird nach dem Vortrag Fragen geben. Und das ist auch für die, für die Online-Teilnehmer äh, auch wichtig. Sie können dort auch Fragen stellen, die wir dann hier vorlesen werden. Ähm, kurz äh, zu mir. Ich, mein Name ist Matthias Loretto. Ich darf heute unseren Gast vorstellen. Ich arbeite hier im Nationalpark Berchtesgaden und an der TU München. Ähm, ich bin Biologe und wie ich schon gesagt, die beiden Arbeitsorte des Spiegels die Kooperation mit der TU München wider. Also das läuft schon seit, seit in etwa zwei Jahren. Ist nicht nur in meinem Fall so, auch andere sind eigentlich an der TU angestellt, aber wir machen sehr viel Forschung hier im Park. Und das ist eigentlich eine sehr gut laufende Kooperation, aber wir kooperieren auch mit vielen anderen Institutionen, unter anderem dem Nationalpark Bayerischen Wald, wo ich auch den Christian schon vor einiger Zeit kennengelernt habe. Und wir sind auch seit einiger Zeit intensiver im in Kontakt zum, Thema, zum heutigen Thema, die Aasökologie, da wir auch hier im Nationalpark Berchtesgaden ähnliche Projekte planen und das ist natürlich allgemein, also der heutige Titel "Sterben im Wald", der Wert von Aas für das Ökosystem, dieses Thema Aas ist immer ein bisschen kontrovers. Es ist ganz natürlich, dass man sich im ersten Moment vielleicht da vielleicht Berührungsängste hat oder vielleicht nicht gleich in die Materie eintauchen möchte, zumindest nicht im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ich glaube, dass es da wahnsinnig viele interessante Aspekte gibt. ein Aas, ein Kadaver, ist ja nicht nur der Tod eines Tieres, sondern auch Lebensgrundlage für viele Tierarten. Und das wird uns sicher der Dr. Christian von Hörmann heute sehr gut näher bringen möchte jetzt ein bisschen was über seinen hintergrund ähm, erzählen also zunächst einmal möchte ich mich echt bedanken dass er gekommen ist es freut mich wahnsinnig dass er heute hier seine expertise mit uns teilt er hat 2010 äh, sein biologiestudium an der universität ulm ähm, beendet hat es damals äh, zu duftstoffen also Kadaverduftstoffen, damit gearbeitet nämlich wie diese duftstoffe bestimmte käferarten oder eine bestimmte käferart anlockt dann hat er 2014 seine, hat er promoviert, ebenfalls an der Universität Ulm, im Bereich forensische Chemoökologie. Und, und ich fand es ganz interessant, dass er da mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bonn zusammengearbeitet hat. Und eigentlich seither gab es eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die immer ein bisschen, also mehr oder weniger intensiv mit AS zu tun hatten, in einem auch recht, recht angewandtes Thema, wo es um die Vorhersage und Prävention von Wildunfällen geht. Und das war damals schon seit 2017 im Nationalpark Bayerischen Wald mit der Uni Freiburg zusammen. Und seit 2020 ist er jetzt im Nationalpark Bayerischen Wald als Kadaverökologe angestellt. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr darüber noch sagen, sondern freue mich einfach auf einen spannenden Vortrag und an ihn übergeben. Vielen Dank, Matthias, für die schöne Einführung. Vorhin hatten wir schon das Stichwort Endphase. sowas haben wir heute auch ein bisschen. Thema Sterben im Wald ist natürlich das Ende für die Tiere selbst. Aber wenn man sieht, was alles an so einem Kadaver lebt, geht eigentlich das Leben danach erst los. ein ganz schöner Gedanke. Das heißt, was, was am Anfang mal so ein bisschen ekelhaft wirkt, keiner möchte näher hingehen, möchte es näher anschauen. Wir gehen natürlich hin, heben es mal an, schauen mal drunter, schauen mal innen rein, was da alles so wuselt. Wir sehen zum Beispiel hier ganz interessante Käfer, die wir, über die wir sehr wenig wissen, die wir aber am Kadaver finden. Also hier sind weder die Eier noch die Puppen bekannt. Also ganz ähm, seltsame Organismen, die wir in unseren Fallen haben. Wir wissen, dass sie am Kadaver sind, aber wissen gar nicht genau, was sie machen. Oder zum Beispiel so einen Ameisentöterpilz. Ähm, die Ameise wird befallen, das Reh frisst zum Beispiel die Ameise am Grashalm und dann können wir danach mit einem Wattetupfer wieder den, wenn wir das Ganze dann sequenzieren, wieder diesen Pilz am Kadaver finden. Oder die Totengräber. Viele wundern sich, wenn sie durch den Waldlauf, man sieht ja gar nichts Totes und die ganzen Kleinsäuger, wie zum Beispiel Vögel oder Mäuse im Wald oder auch Ratten, die werden natürlich von den Totengräbern in der Dämmerung eingegraben. Das geht alles in den Boden runter. Das heißt, die reproduzieren sich dann an diesem... An diesem Säuger zum Beispiel im Boden, der wird eingekugelt, der wird mit Analsekret bestrichen, wird antimikrobiell gemacht und die Larven werden gefüttert wie die Vögel im Nest. Also ein ganz verrücktes System, das sich im Boden abspielt. Und das sieht man schon jetzt bei der allerersten Folie, dass das Ganze ein sehr belebtes System ist. Zunächst mal die Bedeutung von Kadavern für das Ökosystem. Man muss ja immer wieder darauf hinweisen, das ist natürlich was was immer schon passiert. Solange es die Natur gibt, wird auch gestorben. Das ist im Tierreich natürlich genauso wie bei den Bäumen. Der Biber zum Beispiel ist ein Totholzproduzent. Das wissen, haben auch viele vielleicht nicht so auf dem Schirm. Also der Biber verbeißt sich natürlich auch an der Vegetation, produziert Totholz. Und man sieht es hier in dieser Grafik sehr schön. Der Rothirsch, der natürlich auch wieder an der Vegetation frisst. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt, wie so oft, ähm, weil er alles dominiert und auf jeden Einfluss hat. Und zum Beispiel der Wolf frisst wieder am Rothirsch und so hat man diese ganzen trophischen Kaskaden. Und wenn man jetzt genauer hinschaut, fehlt aber noch ein bestimmter Aspekt. Und die Pflanzen sterben hier zwar, aber es fehlt noch der tierische Tod. Und wir sehen, dass auch der Rothirsch irgendwann verändert. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, seine ganzen Nährstoffe, die in dem Körper sind. Also der Körper besteht ja hauptsächlich aus Flüssigkeiten, die gelangen hier in den Boden und die kurbeln unglaublich ähm, die Mikroorganismen im Boden an, die Pilze und auch das Pflanzenwachstum. Wir sehen hier zum Beispiel einen kadaver in Australien, da sind nur noch die Knochen da und man sieht hier so einen Pflanzenring außenrum. Das heißt, die Vegetation ploppt nach oben. Es gibt einen gigantischen Nährstoffeintrag, man kriegt neue Pflanzenarten rein, eine stärkere Pflanzenbiomasse und so profitieren auch die Pflanzen zum Beispiel im Wald von diesen Nährstoffen des Kadavers. Dann kommen auch die Dungkäfer vorbei. Mancher sagt jetzt, der Dungkäfer ist doch am Dung, aber der ist auch sehr am Kadaver interessiert und ich habe mal in einer Studie in Deutschland Fertelkadaver ausgelegt und alles, was hier so schwärzlich ist, wie so Palmketten um den Kadaver rum, sind alles Dunkkäfer, also der Waldmistkäfer, Anoblutropisch der Kurosus, den man beim Spazierengehen im Wald, man muss ja da aufpassen, dass man keinen zertritt, weil die überall vorkommen, die sind auch in unglaublichen Mengen an den Kadavern, und die haben so paddelförmige Mundwerkzeuge, das heißt, das sind Flüssigkeitenfresser und die sind sehr an den Fettsäuren interessiert und holen sich da eben Energie. Das heißt, wenn so ein Tier stirbt und wenn man im System auch große Kadaver hat, wie zum Beispiel Rotwild, gibt es sehr viele Nährstoffe, von denen dann auch zum Beispiel die Dunkhefer profitieren können. Wir hatten dann auch eine Pressemitteilung bei uns. Hier ein schönes Bild mit den Totengräbern, wie sie diese Maus präparieren. Man sieht ja noch den Schwanz. Die wird tatsächlich schön eingekugelt. Innen drin sind dann die Larven, die werden dann von den Käfern gefüttert. Und jetzt sieht man hier, Kadaver sind die beste Düngung. Hier auch gleich den Daumen hoch und 24 lachende Gesichter. Es soll natürlich nicht heißen, dass die Landwirte jetzt ihre Felder mit Kadavern bestücken. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der hier kommt, ist, und das ist auch ganz wichtig an dem Abend, dass so ein 30 Kilogramm Kadaver, also so ein bisschen schwereres Reh, das Rehshof zwischen 17 und 21 Kilogramm. Der Biber kommt vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Der hat manchmal 25 Kilo. Entspricht 100 Jahren Düngung in dem standard system an dieser einen Stelle. Und es ist ein unglaublicher Nährstoffimpuls, der von dem Tier kommt. Man kann sich vielleicht vorstellen, das ganze Muskelprotein, ähm, die Fette, die Zucker, alles, was der Kadaver enthält, die ganzen Spurenelemente. Das gelangt alles impulsartig in den Boden, düngt den Boden an dieser Stelle so massiv. Dass es hier 100 Jahre Düngung entspricht. Das heißt, so ein Kadaver ist extrem wertvoll an dem Punkt, an dem er anfällt. Und es ist ganz ähnlich wie mit dem Totholz, wenn der Baum umfällt und der, der große Stamm bleibt an der Stelle liegen, ist es natürlich auch Nährstoff für viele Totholzkäfer. Und zum Beispiel auch Peltis grossa, den wir jetzt ja auch im Nationalpark bei uns wieder hatten, der braucht genau diese dicken Stämme. Und so ist es hier ganz ähnlich. Also viele Insekten brauchen genau große Kadaver, brauchen viel Biomasse, um hier sich halten zu können in dem System. Um die Zersetzung überhaupt zu verstehen, das klingt vielleicht ganz lustig, wenn man sagt Ausflug in die Zersetzungsabläufe, ähm, muss man erstmal wissen, was eigentlich passiert. Es geht natürlich mit dem frischtoten Zustand los, das ist wie wenn ich jetzt hier Umfall und tot da oder man stellt sich mich im Biergarten vor, die ersten Fliegen, ich versuche eh schon mal welche wegzumachen, sind dann sofort da, die sind nämlich im Umkreis und versuchen dann auch gleich ihre Eier abzulegen. Machen sie nicht während ich lebe, weil die äh, können den CO2-Gehalt messen, der Haaraufsteller Muskel, also die Haare sind auch noch senkrecht und der Pulsschlag ist auch noch da, also die wissen ganz genau, wann sie ihre Eier ablegen und das würden sie also beim Lebenden niemals machen und das sind hier zum Beispiel die Lucilias oder auch die Fleischfliegen und die Fleischfliegen sind sogar lebend gebärend, wie man es auch beim Donhai zum Beispiel kennt da kommt sogar die, die lebende Made schon aus dem Hinterleib, aus dem Abdomen der Fliege die haben so eine Strategie, die sind so ein bisschen schneller als die anderen und das ist eine Duftpumpe von mir und da war der Ausgang noch so attraktiv dass sie da gleich mal einen Geschmeiß abgelegt haben das ist also der frisch tote Zustand, die Fliegen sind so die allerersten, die kommen und man muss sich das auch so vorstellen, die Larven, die dann später entstehen und das sehen wir hier, also dieser ganze Kopfbereich, der Maulbereich, das sind alles Larven, das sind tausende von Larven, das heißt die, jede Schmeißfliege legt so ein Geschmeiß ab, da kommt auch der Name her und ein Geschmeiß hat ungefähr 250 Eier, das heißt 250 Larven ungefähr von einer einzigen Fliege und wenn da jetzt hunderte von Fliegen anlanden, haben wir diese extrem hohe Madenzahl, man spricht dann in, in der englischen Terminologie von bloated oder gasgebläht, das heißt der Kadaver geht auf, die Extremitäten strecken sich durch die mikrobielle Gasblähung. Man hat dann so aerobe Herde, das sind so Blasen am Körper, da bekommen die Larven dann auch Sauerstoff. und die Fliegen brauchen genau das, die haben vorne so ein kleines Mundhäkchen, also die können nicht wie die Käfer beißen mit ihren Mandibeln, sondern die können nur schlürfen. Das heißt, vorne frisst die Fliege, hinten atmet sie, das ist also wie so ein Fraßschlauch und darum stecken die dann wie in so einem wollknoll teilweise in dem Kadaver drin und nehmen Flüssigkeiten auf. Und darum sind die Fliegen auch die allerersten, weil sie es relativ flüssig brauchen, weil die einfach diese schlürfende Lebensweise haben. Danach. Ähm, platzt dann irgendwann der Kadaver auf oder es gibt Risse in der Haut durch diesen Gasdruck. Und wir bestehen ja hauptsächlich auf Flüssigkeit, das heißt, alles, was hier so ein bisschen raussprudelt, da ist natürlich auch mikrobielles CO2 dabei, bildet dann Kohlensäure, man hat dann auch so einen Sprudeleffekt. Die Farben entstehen teilweise durch Aminosäurereste, also so kann man sich dann auch alles so ein bisschen erklären. Und das macht es auch oft einfacher, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Warum ist plötzlich so eine Leiche bunt oder zum Beispiel auch bei Menschen, wenn man es weiß, wenn zum Beispiel auch das Venennetz durchschlägt, dass die äh, festen Blutbestandteile noch drin bleiben, das Ganze also viel dunkler wird als vorher und dann nimmt man vielleicht auch so ein bisschen den Schrecken vor der Geschichte. Die Phase ist ganz wichtig, also die aktive Verwesung, jetzt kommt Sauerstoff auf den Körper, es riecht ganz anders, es werden andere Moleküle gebildet, andere flüchtige Bestandteile und jetzt kommen die Käfer so langsam auf die Bühne und was wir hier sehen, so Kurzflügelkäfer, Aaskäfer oder auch Speckkäfer. Bei den Aaskäfern und den Kurzflüglern, die machen alle Jagd auf Fliegenmaden, das heißt, die holen sich jetzt eher die Made als das Schwein und die sind Prädatoren auf diese Fliegenmaden. Der Kadaver trocknet immer mehr aus und jetzt brauchen die Käfer ihre beißenden Mundwerkzeuge, um hier tätig zu werden. Man sieht also eine Käferdominanz, das heißt, es ist so ein Wechsel, man spricht da auch von Sukzession, am Anfang die Fliegen und zum schluss dann die käfer hier was ganz Interessantes, was man vielleicht manchmal auch nicht weiß das sind jetzt auch keine irgendwelchen religiösen erscheinungen dass so ein kadaver plötzlich wieder warm wird das heißt da tut sich plötzlich wieder was fast wie eine auferstehung das heißt wir haben hier zum beispiel einen rotwildkalb kadaver am 15 juli er gleicht sich irgendwann mit der außentemperatur an weil das rotwildkalb tot ist das liegt hier an so einer Drohnenbefliegungsfläche und jetzt vergehen fünf Tage und plötzlich hat dieses Kalb 47 Grad. Also man kann nur sagen, ist es irgendwie auferstanden oder lebt es wieder. Und wenn wir jetzt die Maden vorhin gesehen haben, dann ist es so, dass die so hohe Temperaturen generieren, durch ähm, Reibung, Enzymaktivität, Stoffwechselaktivität, dass dieser Kadaver teilweise dann 20 bis 30 Grad über die Umgebungstemperatur kommt und plötzlich im Wärmebild wieder sichtbar wird. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Forensik, auch für die ähm, Kriminalämter, denn man kann tatsächlich nach fünf Tagen ähm, den Kadaver wiederfinden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir im bayerischen Wald verwenden, auch für die afrikanische Schweinepest. Wir haben da gerade auch eine große Studie laufen, um zu sehen, wann können wir denn so einen Wildschweinkadaver wiederfinden, wenn er in verschiedenen Jahreszeiten zum Beispiel im Wald liegt. Also das ist was, was die Maden produzieren, diese enorme Temperatur, und dann äh, steigt die Temperatur plötzlich wieder nach oben. Dann kommt die fortgeschrittene Verwesung. Ähm, das erkläre ich auch den... Studenten und Praktikanten, die ja oft draußen tätig sind, immer so, wenn fast die ganze Biomasse weg ist, der Kadaver leicht wird, aber immer noch zu feucht ist, um von Skelettierung zu sprechen, haben wir genau diesen Zustand. Da ist also schon wirklich sehr viel Biomasse raus und das letzte Stadium sind dann die Knochen, die dann übrig bleiben. Und da gibt es dann ganz interessante Käfer, wie zum Beispiel Buntkäfer, den rotbeinigen Schinkenkäfer oder auch die Speckkäfer, die dann auch noch Haut und Haare fressen. Die kommen also ganz zuletzt. Das heißt, die Fliege ist schon lange weg. Die dient dann auch der Forensik nicht mehr als Liegezeitindikator. Und hier kommen dann die Käfer auf die Bühne. Ich habe mich während meiner Doktorarbeit und auch ähm, danach mit zwei Systemen beschäftigt. Einmal mit dem Speckkäfer, den kennen vielleicht viele als Museumskäfer. Er kann ganze Museumssammlungen vernichten. Er frisst sich durch alles Mögliche durch, auch durch Kleidung, durch Holz. Die Puppen bohren dann wie so ein Bohrer in die wir würden zum Beispiel hier ins Holz reingehen und würden sich da reinbohren. Die haben früher ganze Schiffe zum Sinken gebracht. Der wird dann auch von den Schädlingsbekämpfern sehr stark ähm, bekämpft. Man sollte den auch nicht unbedingt in der Wohnung haben, den Speckkäfer. Der ist ganz interessant, weil er eine Keratinase besitzt. Das heißt, er kann tatsächlich Haut und Haare verdauen. Und dementsprechend schädlich ist er zum Beispiel auch in Insektensammlungen. Hier ganz interessant, es gab mal einen Fall mit einem ehemaligen Seemann. Man sieht den Kopf von dem Seemann da unten. Der Speckkäfer war schon in der Wohnung und alles, was man hier so, man spricht immer so, so Pferdehaar ähnlich, das sind die Exuvien, die Häute von den Larven, die häuten sich ja immer wieder und dann gibt es ja so dicke Matten am Boden und die Speckkäfer hatten es tatsächlich geschafft, in weniger als fünf Monaten komplett zu skelettieren. Das heißt, die sind auch für die Forensik ganz interessant. Und ich werde jetzt einen Fall zeigen aus der Rechtsmedizin in Bonn damals, da waren nämlich die Totengräber sogar interessant, bei der Besiedlung menschlicher Überreste. Wir haben jetzt am Anfang gehört, die nehmen irgendwas Kleines, graben das in den Boden ein. Und dann ist die Frage, was machen die denn am Mensch, weil der ist weder klein, weder einkugelbar, noch kann man in die Erde befördern als Käfer. Und das hat mich damals interessiert. Und es gab ja einen Fall, das ist eine Frauenleiche, die man nach dem Winter gefunden hat. Es war war auch noch eine Alkoholflasche ähm, mit dabei, das heißt, die hat sich einfach in den Wald zurückgezogen und war dann den ganzen Winter unter der Schneedecke, ist dann im Frühjahr wieder aufgetaut und man sieht ja auch so einzelne äh, Fraßspuren vom Fuchs, Das sind auch schon einzelne Fliegenmahnen drin, man hat hier Fettwachsbildung, das sogenannte Adipozere, Leichenlipid, das heißt, da bleiben auch Körperstrukturen erhalten und ich habe mir dann damals den Haarschopf angesehen, ähm, auch nicht ganz alltägliche Arbeitsweisen, aber als Biologe ist man eben genau an sowas interessiert und fragt den Rechtsmediziner, kann ich mir die Haare noch mal anschauen, weil ich eben da auch Speckkäfer vermutet habe und da steckten tatsächlich Totengräber drin und das ist ganz interessant und die habe ich mir dann chemisch angeschaut. Die Frage war, was macht denn der Totengräber an so einem späten Kadaver? weil die normalerweise die Mäuse ja so frisch wie möglich eingraben mögen. Und wenn man dann das chemische Profil anschaut, dann findet man zum Beispiel Phenol und Oligosulfide und genau das riechen die Totengräber sehr gut in diesen späten Phasen. Und es gibt dann ganz verrückte Methoden im Labor, man kann die Antenne von den Käfern abpräparieren, kann die dem Duftstrom aussetzen und wenn es dann einen Ausschlag an einem bestimmten Molekül gibt, und die Antenne ist tatsächlich noch am Leben von dem Käfer, es ist also nicht so wie bei uns, wenn man mir jetzt den Arm abhackt, da geht mit dem Arm einfach nichts mehr, die Insekten haben überall noch ihre Ganglien, das heißt einzelne Körperteile funktionieren noch, man kann die Antenne einspannen, schauen auf was sie reagiert und dann waren es genau eben die größeren Mengen von den Substanzen, die hier hinten vorkommen, also in den späten Zersetzungsstadien, was auch ganz gut zu diesem Frauenkörper passt. Das ist also nochmal als Ausflug, für was man auch die Kadaverinsekten verwenden kann. Die Totengräber, aber jetzt nicht so dramatisch an einer menschlichen Leiche, sondern an der Maus, haben wir jetzt auch in unserer neuen Dauerausstellung im Haus zur Wildnis im Nationalpark Bayerischer Wald. Und wer mal mit Kindern anwesend ist, kann sich das Ganze auch anschauen, auch schön aufbereitet. Und der Kadaver ist weniger tragisch, einfach eine Kugel, die von A nach B befördert wird. Und die Elternkäfer sind hier zugange. Und so wollen wir das eben auch langsam den Besuchern näher bringen. Zur Kadaverökologie im Nationalpark. Als ich im Nationalpark angefangen habe, hat der Jonas Stiegler gerade seine Masterarbeit beendet. Ich habe mich natürlich gefreut, dass im Bayerischen Wald auch schon Kadaverökologie betrieben worden ist, schon vor meiner Zeit. Und es war nämlich so, dass von, ich habe im Oktober 2017 angefangen und vorher waren schon Fotofallen montiert und die großen Aasfresser sind schon beobachtet worden. Und der Jonas konnte schon 17 verschiedene Arten an 48 Hirschkadavern beobachten. Unter anderem zum Beispiel auch den Seeadler, der zum Beispiel von der tschechischen Seite kommt und hier auch an einem Rotwild frisst. Also auch für den Seeadler im Winter ist es natürlich eine ganz wichtige Nahrungsquelle. Und es erinnert mich natürlich hier in Berchtesgaden auch an den Bartgeier, der einfach größere Kadaver braucht, der die Knochen einfach braucht. Und ein Oberschenkelknochen zum Beispiel ist für den Bartgeier, hat den gleichen Nährstoffgehalt wie der gesamte Oberschenkelmuskel. Also es ist unglaublich, was auch in dem Knochenmark, was da an Energie drin steckt. Und die Vögel sind wirklich darauf angewiesen, auch die Jungen, auch an frisches Fleisch und ähm, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Aufnahme und den Seeadler haben wir auch immer häufiger auch ähm, bei uns im Nationalpark, weil wir eben Kadaver liegen lassen, weil wir die auch anbieten, um diese Tiere im System zu halten. Was natürlich weniger erstaunlich ist, aber es ist ja so in der Wissenschaft, man stellt eine Behauptung auf und will die auch zeigen, je schwerer der Kadaver ist, umso höher war dann auch die Abundanz an Mesopredatoren. Mesopredatoren sind diese mittler-, mittelgroßen Aasfresser wie Fuchs, Marder Dachs ist natürlich so, wenn ich einen größeren Kadaver habe, können natürlich mehrere dran fressen, entweder gleichzeitig oder auch nacheinander. muss sich vorstellen, wenn hier eine Maus verendet, dann kommt die Elster, packt sich die Maus und ist weg. Dann habe ich eine Biodiversität von null, weil das ist diese eine Art und ist dann, dann war es das. Ist der Kadaver ein bisschen größer, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Fuchs habe oder einen Reh oder ein Wildschwein oder was auch immer, können natürlich sehr viele dran fressen und dann habe ich eine höhere Biodiversität. Also die großen Kadaver sind ganz wichtig, das ist zum Beispiel eine Forkelverletzung, die wir bei uns im Nationalpark hatten. Da ging also das Geweih vom Kontrahenten in den Spinalkanal und ähm, der Rothirsch ist hier gestorben. Und man sieht ja auch schon wieder den Nährstoffeintrag in den Boden. Das heißt, die großen Kadaver sind sehr wichtig für eine hohe Biodiversität an ähm, Wirbeltieren. Man sieht es hier auch nochmal, den Luchs, die Wildkatze, den Baumader, also auch gefährdete Arten, die man sich hier sehr gut halten kann auch der Seeadler, der Rotmilan, auch bei den Vögeln. Und was auch ganz wichtig ist, ist der Wintereffekt. Das heißt, den großen Kadaver haben wir schon kennengelernt, das ist gut für eine hohe Biodiversität, aber auch in der kalten Jahreszeit. Es ist nämlich so, je kälter, je niedriger die Temperaturen sind, umso höher ist auch der Artenreichtum an Aasfressern. Die sind im Winter eher auf das Aas angewiesen als im Sommer. Im Sommer können die meisten selber jagen. Und im Winter ist eben das Kadaverangebot sehr wichtig. Und zum Beispiel auch im Yellowstone Park ist es so, dass die Wölfe zum Beispiel auch kontinuierlich über den Winter Kadaver produzieren. Das machen sie auf ganz natürliche Weise und die verspeisen auch den Kadaver nie komplett. Und das, was übrig bleibt, dient dann zum Beispiel auch sehr vielen anderen Arten als Nahrungssubstrat im Winter. Was ganz interessant war, die Kadaverart, der Zustand, ob der jetzt frisch oder gefroren war und der Auslegetyp, ob das an einem festen Luterplatz war, das kommt so aus der Jägersprache, das sind so die Plätze, wo man immer den Aufbruch hinlegt, oder ob das ein Zufallsplatz war, hat keinen großen Einfluss gehabt. Das heißt, fürs Management ist es eigentlich relativ simpel, ich kann im Prinzip machen, was ich will. Ich nehme große Kadaver, egal wo ich die hinlege, der Platz kann auch gestört sein, ich mache das vielleicht sogar noch im Winter und dann habe ich eine hohe Biodiversität im System. Also ähnlich wie beim Totholz, ich lasse die Stämme liegen das ganze Jahr, und so ist es bei den Kadavern auch. Was, was ja in der Natur auch ähm, ganz normal vorkommt. Im Winter werden auch sehr viele Tiere durch Lawinen oder durch Steinschlag ähm, sowieso getötet und die sind dann auch im System. Jetzt komme ich natürlich von der Insektenseite. Man sieht hier meine Füße da unten. Ich stehe da an dem Rotwildkadaver und hier war ein großer Fraßdefekt. Hier war nämlich der Luchs aktiv und zwar eine Stunde vor meinem Auftauchen und der hat mich bestimmt noch beobachtet. Und vielleicht da eine ganz. Ähm, Nette Anekdote, es ist ja so, dass das Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her, kommt tatsächlich aus dem Kadaverbereich, also die Fliegen fangen an, die Augen zu besiedeln und das Maul, das heißt, der Kopf ist zuerst weg und dann kommt der Rest. Und in vielen mittelalterlichen Darstellungen sieht man noch so restliche Körper, der Kopf immer skelettiert, dann gehen noch irgendwelche Schlangen raus, das sollen dann die Maden sein, also diese Tödleindarstellungen. darstellungen Und hier was ganz anders, hier hat der Lux zuerst gefressen, da hinten, Es war das für die Schweißfliege natürlich hochattraktiv, man hat eine große Wunde, die legen da ihre Eier rein. Und dann geht die Sukzession von hinten nach vorne. Also man sieht, dass auch große Aasfresser so eine gängige Lehrbuchmeinung auch stören können. Und man sieht hier zum Beispiel die rothalsige Silfe, einen Aaskäfer, der hier wiederum an der Made frisst. Da ist auch noch eine Fliege dran interessiert. Und meine Frage war jetzt im Nationalpark, wie sieht denn die Sache, die wir jetzt für die Wirbeltiere rausgefunden haben, bei den Insekten aus? Ist es denn zum Beispiel der Auslegetyp, ob ich jetzt einen festen Platz oder einen Zufallsplatz habe? Wie sieht es da mit der Biodiversität aus? Und es war ein größeres Projekt von uns. Man sieht hier unsere vier Luderplätze, das waren auch die, die der Jonas damals schon bearbeitet hat. Die sind immer an der gleichen Stelle und da liegen auch seit 2012 Kadaver. Dementsprechend gestört ist natürlich der Boden, also gestört in Anführungszeichen, denn biologisch ist er ja hochaktiv, der Boden und hoch nährstoffreich. Und wir haben dann, ich habe dann auch noch probiert, Zufallsplätze dazu zu nehmen und man sieht hier jeden Monat vier Hirschkadaver und zwei Füchse, also auch einen Karnivoren, einen Fleischfresser und einen Herbivoren, einen Pflanzenfresser, um auch verschiedene Fraßtypen zu sehen. Wir haben das dann alles ausgelegt, waren auch sehr aktiv, was die nicht, den nicht sichtbaren Bereich betrifft, also auch die Bakterien und die Pilze, die nämlich die Zersetzung einleiten, auch sehr viel Fotofallenaufnahmen und wollten einfach die Hypothese testen, dass die Zufallsplätze, eine höhere Insektendiversität haben als die festen Plätze. Zufallsplatz ist bei uns tatsächlich in der Kernzone. Das sind Bereiche, die völliges Betretungsverbot haben. Man würde denken, das ist völlig ungestört, eine äh, sehr hohe Diversität. Und der Luderplatz ist relativ nah an irgendwelchen Zufahrtswegen, dass man da auch mit dem, mit dem Anhänger hinkommt und was ähm, hinlegen kann. Würde man vielleicht vermuten, dass da die Biodiversität äh, geringer ist. Man kennt es bei den Vögeln. Man sieht auch, dass wir recht fleißig waren mit äh, der Bestückung im Park. Und ähm, man sieht, kennt es bei den Vögeln zum Beispiel in Nordspanien, da ist es so, dass der Gänsegeier und die Schmutzgeier, die sich normalerweise aus dem Weg gehen, also dementsprechend krimmig schauen Sie hier auch, ähm, die können nämlich an so einem Zufallsplatz, kommen die munter nebeneinander vor, das heißt, der wird nicht monopolisiert ähm, von der dominanten Art, das heißt, wir haben hier eine höhere Biodiversität bei den Vögeln zum Beispiel als an den festen Plätzen. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie es bei uns aussieht. Man sieht hier so einen Luderplatz, also ein riesiger Fettsäuresee, also diese Nährstoffinsel. Und da waren jetzt Käfer ähm, zugange, wie zum Beispiel dieser, dieser Buntkäfer hier, der Necrobia violacea, der auch auf der roten Liste steht. Oder der Glanzkäfer hier. Das sind ähm, Arten, die schon sehr stark gefährdet sind und die stecken nämlich genau in dieser Nährstoffinsel drin. Und es ist ganz interessant, der Luderplatz hat diese ausgedehnten Inseln und ähm, dementsprechend mehr oder überhaupt von diesen Käfern haben wir an den Luderplätzen. Und wir haben dann tatsächlich herausgefunden, dass die Luderplätze eine höhere Biodiversität zeigen als die Zufallsplätze, weil diese Nährstoffinseln so stark etabliert sind, dass sich auch die seltenen Arten in dem Bereich sehr gut halten. Interessanterweise auch der Necrophilus subterraneus, der auch als primitiver Aaskäfer bezeichnet wird. Die Biologen hören manchmal das Wort primitiv weniger gang, denn in der Natur ist alles gleichwertig. Aber es ist so, das ist eine andere Familie, ein anderes Taxon. Und die Tschechen hatten den noch gar nie, weil sie bisher auch noch keine große Kadaverökologie ähm, betreiben. Oder auch den Scheinstutzkäfer ähm, aus der Familie des Ferritide, der gar kein echter Stutzkäfer ist. Und das war eben der, man kennt weder die Eier noch die Puppen von dem Käfer. Und das ist auch relativ selten. Und wir hatten immer den Erwachsenen, den Adultkäfer in unseren Fallen und das eben speziell an den Luderplätzen. Man sieht auch hier, wenn man die Arten aufreiht, der Luderplatz sind hier diese violetten Dreiecke, wir haben mehr Arten an diesen Plätzen, die kommen auch enger hintereinander, das heißt, es sind ein höherer, ähm, Anzahl in höherer Abundanz da und an den Zufallsplätzen hier dominiert zum Beispiel der äh, Dunkkäfer und danach kommt dann der schwarzhornige Totengräber, da ist sehr viel Platz dazwischen, das heißt wir haben eine sehr dominante Art, während an den Luderplätzen haben wir sehr viele Arten und sehr enger Reihenfolge, was auch nochmal die äh, hohe Biodiversität an diesen Plätzen belegt. Und jetzt haben wir eine tolle Geschichte, jetzt können wir nämlich sagen, wir ähm, legen große Kadaver aus, wie es eben für die Wirbeltiere gut ist, sogar an festen Plätzen, die man relativ gut ansteuern kann, unkompliziert für das Management, das kann auch jeder Jäger zum Beispiel in den Staatsforsten ähm, betreiben. Und wir haben jetzt schon ein Bestreben mit dem Landesbund für Vogelschutz und es sind sogar schon 40 Luderplätze eingerichtet in Bayern. Etwas, was mich persönlich natürlich sehr freut, um auch wieder die größeren Greifvögel zu etablieren, also wie Steinadler, Seeadler und auch den Bartgeier. Das heißt, wir haben eine hohe Diversität an großen Aasfressern und eben auch noch an den nekrophilen Käfern, wenn wir dies berücksichtigen. Dann kommen wir zu einem Aspekt, den wir gerade auch verfolgen und es ist eigentlich ein Umdenken, das wir haben in der Kadaverökologie oder in der Ökologie überhaupt und man spricht jetzt hier von Nekromasse. und Nekromasse meint alles, was stirbt, wenn wir jetzt zum Beispiel rausschauen, wir sehen noch das Restlaub zum Beispiel vom letzten Jahr, alles, was so von den Bäumen rieselt, wird nicht mehr separat betrachtet, hier ist die Botanik, hier ist die Zoologie, sondern wir haben einen, gigantischen superorganismus einen ein gigantisches sterben das findet alles gleichzeitig statt während wir hier zum beispiel kritisch diesen rotwildkadaver beäugen rieseln hier die blätter ab oder es liegen zweige am boden das heißt alles was im wald stirbt wird als nekromasse bezeichnet und wir machen keinen großen unterschied mehr ob das jetzt pflanzlicher natur ist ob es pilze sind auch das pilz im boden ist eine gigantische masse die stirbt zum beispiel die ganzen insekten die sterben machen viel mehr biomasse aus als zum beispiel die großen die Großsäuger und der Eric Benbow, ein ähm, bekannter Kadaverökologe aus Michigan, der auch ein schönes Buch geschrieben hat über die Kadaverökologie, hat uns besucht im Nationalpark Bayerischer Walden, war natürlich fasziniert, was wir hier an Experimenten machen, weil es bei uns auch sehr kleinskaliert ist. Das heißt, das Habitat wechselt sehr schnell. Er hat gesagt, die großen Nationalparks in den USA sind das viel homogener und wir haben wirklich diese ganz kleinskalierten Strukturen, können das ganze Jahr über Experimente machen, und eine große Idee ist eben, diese beiden Bereiche nicht mehr getrennt zu betrachten. Das heißt, der Zoologe macht hier seine Arbeit, der Botaniker hier, sondern wir schauen nämlich genau, welche Schnittmengen wir kriegen können. Das heißt, wo sind denn Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Systemen da? Wo sind sie denn auch völlig unterschiedlich in der Zersetzung? Und man kann sich vorstellen, so eine Fliege, die zum Beispiel erst auf dem Rotwild war, trägt dann an ihren Beinen Bakterien vom Rotwild rein ins Totholz oder umgekehrt. Das heißt, wir haben auch einen Regen-Austausch. Und ähm, so fangen wir jetzt mal an, beide Systeme miteinander zu vergleichen. Wir sehen hier den Jörg Müller und den Klaus Bessler, vielleicht kennt der eine oder andere die beiden auch, ähm, die hier schon lange Totholzforschung machen und ähm, Pilzforschung bei uns im Nationalpark. Und da gibt es auch eine schöne Studie, die zum Beispiel zeigt, über verschiedene taxa hinweg also zum beispiel käfer spinnen pilze und bakterien was sind denn so die wichtigen umwelttreiber im totholz und da war es zum beispiel ganz interessant wenn man einen größeren einfluss hat als zum beispiel die baumart was man jetzt auch nicht unbedingt gleich erwarten würde bei den pilzen zum beispiel sieht man dass das zersetzungsstadium sehr wichtig ist und bei den bakterien zum beispiel auch jetzt machen wir das gleiche am kadaver auch um die beiden systeme miteinander zu vergleichen und ich habe mir auch mal die Bakterien angeschaut, die Pilze und die Käfer. Alles, was Schwarzes verhält sich ähnlich wie das Totholz. Das heißt, wir sehen sehr viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch dramatische Unterschiede. Und zum Beispiel ist die Kadavertierart wesentlich wichtiger für die Käfer im Vergleich zum Totholz. Und die ist sogar so wichtig, dass sie das Mikroklima überspringt. Und man weiß, es sind wechselwarme Organismen und da spielt sogar die Tierart eine so große Rolle, dass das Mikroklima sogar ausgestochen wird. Man kennt es so ein bisschen vom ufer aas oder was heißt kennen. Die meisten haben ja keinen Kontakt zu ihm, ist vielleicht auch besser, denn man ist ja lebend und möchte nicht befallen werden. Und wir sehen hier diesen großen ufer aas Der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend, den hat man nämlich im Wald an Wildtierkadavern in sehr großer Anzahl. Und der braucht sehr große Kadaver. Und wir hatten letztes Jahr ein Markierungsexperiment, das heißt, wir haben die von Kadavern abgesammelt. Und sind mit denen bis zu fünf Kilometer weit weggegangen, haben die wieder rausgelassen und wollten schauen, in welchen Entfernungen die wieder am Kadaver landen. Und es war so erstaunlich, die schaffen bis zu fünf Kilometer allein durch ihren Geruchssinn und die gehen da tatsächlich auf Einzelmolekülebene und schaffen das tatsächlich, den Kadaver wiederzufinden. Und wir waren natürlich überglücklich, dass wir diese, erstens mal, dass die Markierung gehalten hat, denn es ist sehr sauer an dem Kadaver, das heißt, es ätzt normalerweise alles weg. Und ähm, die waren dann wiederzuerkennen und über den Farbcode wussten wir dann genau, welche Entfernungen da zurückgelegt werden. Und genau die, und das ist nämlich dieser Balken hier, brauchen eben große Kadaver, die sind also von der Tierart abhängig, sowas wie Rotwild, Wildschwein, da reicht zum Beispiel ein Fuchs oder ein Marder oder sowas, ist da viel zu klein und darum sprechen die auch so sensibel auf die Kadavertierart an. Wer sich das Ganze anschauen will, es gibt es noch in der Mediathek, enorme Leistungen, der, die Presse sagt immer Totengräberkäfer, also eigentlich heißen die nur Totengräber, und ähm, wir haben auch die Mikrophorose äh, markiert und da sieht man eben mal, was, was die für eine Leistung bringen, also wirklich draußen über Kilometer hinweg den Kadaver zu orten. Wir sind da relativ schlecht. Es gibt in den Body Farms in den USA Experimente mit Studenten. Das heißt, da liegt irgendwo die menschliche Leiche. Die Studenten sind 50 Meter weg und haben keine Chance. Also manche riechen es gar nicht, manche laufen komplett falsch. Und bei den Insekten kann man auch schöne Tests machen, auch in Windkanälen oder auf bellen wenn sie sich da bewegen und bläst die von verschiedenen seiten an und die können das sehr gut gegen den wind testen und hier auch äh, über konzentrationsgradienten vorgehen bei den bakterien ist es so und da kann ich noch mal kurz zurückgehen da spielt die räumliche Distanz eine große Rolle und auch die Kadavertierart. Und das belegt eben sehr schön auch diese Theorie der Landschaftsheterogenität. Das, was ich im natürlichen Wald, im naturnahen Wald zum Beispiel habe, das heißt, unterschiedlichste Zersetzungsstadien, unterschiedlichste Tierarten, alles zur gleichen Zeit an verschiedensten Orten, also auch großen und kleinen räumlichen Distanzen, also wie es in einem ungestörten System vorkommt, hält mir die höchste Biodiversität an Bakterien. Eigentlich etwas, was immer wieder gepredigt wird, ist wie in der Klimaforschung, wenn man sagt, wenn wir den Planeten weniger belasten, dann haben wir mehr davon. So ist es hier auch in der, in der Biologie, wenn ich sage, wenn ich mehr Arten im System halte, wenn ich die Natur so lasse, wie sie ist, und das war sie natürlich lange Zeit vor dem Menschen, also eigentlich die längste Zeit, ähm, haben wir natürlich den natürlichsten und den besten Zustand. Bei den Pilzen ist es sogar so, dass auch die Kadavertierart bei den seltenen Arten eine große Rolle spielt. Und es ist zum Beispiel auch bei dem Ameisentöter so, den kannte ich vorher gar nicht und es war ganz interessant, wir haben so Stäbchen wie beim Corona-Test, in dem wir in das Maul gehen von dem Tier und ähm, Bakterien sammeln und Pilze. Und da waren tatsächlich in dem Rehkadaver die Sporen von diesem Ameisentöter. Und es ist ganz ähnlich wie beim Leberegel, also die, der befällt tatsächlich auch die Ameisen, die beißen sich dann auch an dem Grashamm fest, das ist aber ein anderes System. Der wächst dann hier so wulstförmig aus, das Reh frisst irgendwann an dem Grashalm nimmt die Ameise mit auf und später, wenn es stirbt, floriert dann der Pilz auf dem Reh und den kann man eben dann messen. Das sind Arbeiten, die jetzt ganz neu sind und da können wir eben beide Systeme miteinander vergleichen. Zur Übersicht der Artgemeinschaft am Tottier, ich sage dann immer Tottier oder Totpflanze oder Totholz. In der Biologie ganz interessant, Totholz ist eigentlich wieder der kleine Zwerg, weil Holz an sich ja eigentlich was Totes ist, wenn man es so sehen mag oder auch am Baum stirbt. Beim Tottier ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Wir haben tatsächlich nichts, normalerweise nichts Totes an uns. Das heißt, wir sind erstmal lebend und dann tot. Beim Holz ein bisschen komplexer. Also beim Tottier ist es auf jeden Fall so, dass wir insgesamt 92 ähm, Käferarten bisher hatten und da eben auch diese sehr seltenen Gäste. Und jetzt wird es noch interessant, im nicht sichtbaren Bereich haben wir fast 2000 Bakterienarten und fast 4000 Pilzarten an den Kadavern. Und das ist unglaublich und ich habe erst nachgeschaut, ähm, wir haben ungefähr über... 13.700 Arten bei uns im Bayerischen Wald im Nationalpark und alleine der Kadaver macht hier 6.000 Arten ungefähr aus. Und man sieht, wie wichtig diese Ressource für das System ist, für die Biodiversität. Und ich finde, dass allein diese Zahl belegt, dass es tatsächlich wichtig ist, zum Beispiel auch einen Wildunfall, wenn es möglich ist, vielleicht nicht 100% rauszunehmen und zu verbrennen, wenn man sagt, ich lasse vielleicht jedes zehnte Tier liegen und ziehe es vielleicht rein. Ist ja auch ein Wildtier, da sollte auch nichts Großes passieren, gibt es dem System wieder zurück und kann hier diese hohe Diversität an Besuchern halten. Und die sind eben auch wichtig, weil das ist unser Destruentensystem, unser Abbausystem. Und nur wenn hier die Biodiversität sehr hoch ist, wird auch die Biomasse wieder schnell in das System zurückgeführt. Und viele Seuchen, die wir zum Beispiel heutzutage haben, wie auch die afrikanische Schweinepest, hätten wir mehr Geier zum Beispiel wie den Gänsegeier, die das Ganze nämlich sehr schnell unschädlich machen. Die haben einen pH-Wert von 2 im Magen und die Kapsel. Das ASP-Virus ist von pH 4 bis 13 stabil, das heißt, die wird instabil im Magen des Gänsegeiers, es wird deaktiviert. Und das heißt, es wäre ein natürlicher Entsorger, auch von ähm, Pathogenen. Und das heißt, wenn der natürliche Zustand ähm, würde uns natürlich auch am meisten helfen. Ähm, ganz wichtig eben, das Todtier als zusätzliche Forschungskomponente zum Totholz, um das Ganze eben als ein, ein gesamtes Sterben oder dann natürlich auch wieder Leben zu sehen, denn im Tod hier erwächst ja neues Leben ähm, im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses. Und dafür haben wir jetzt einen ähm, großen Antrag gestellt beim ähm, Bundesamt für Naturschutz. Wir wollen mit allen 16 Nationalparken zusammen ähm, Kadaverökologie betreiben. Erstmal in, in einem relativ kleinen Aufbau, also das heißt so, dass es auch alle Parke, zum Beispiel auch mit Hilfe von, von Rangern, von waldführern auch gut durchführen können auch mit praktikanten ähm, um mal zu sehen in ganz deutschland was haben wir denn für eine biodiversität und auch dieses bewusstsein ähm, wieder in die bevölkerung zu bringen dass es eine ganz wichtige ressource ist wenn alles gut geht und wir den antrag genehmigt kriegen wollen wir auch im herbst diesen jahres damit anfangen und es ist auch so im nationalpark ähm, berchtesgaden sind ja auch schon kadaver ökologische ähm, gedanken da oder auch bestreben dass man sowas anfangen möchte und ähm, wir würden hier einen ersten Schritt gehen und ähm, mit allen Parken hier zusammenarbeiten. Das ist, es war beim Totholz am Anfang genauso schwer, dass es geheißen, ja, wir lassen wertvolle Bäume bleiben liegen. Und mittlerweile ist es ganz gut angekommen in der Bevölkerung. Wenn wir Glück haben, vielleicht funktioniert das dann auch mit dem Tottier. Denn es stirbt natürlich in der Natur alles. Es sterben die Pilze, es sterben die Tiere, es sterben, es sterben die Pflanzen, es sterben die Mikroorganismen. Und so ist es eigentlich ein ganz natürliches System. Was mich gefreut hat, wir konnten sogar ähm, einen Artikel in der BBC bringen, auch dieser rewilding begriff der jetzt immer moderner wird, also wieder dieses, der äh, Plan to restore the Necrobiome, das heißt, wir nehmen eigentlich, werden wieder bewusst, dass Dinge sterben und ähm, lassen sie auch sterben, also eigentlich, eigentlich etwas, was selbstverständlich ist. Und ähm, wir haben hier einen, auch einen Artikel zusammen mit unseren amerikanischen Kollegen und es kommen immer mehr Bestrebungen, dieses natürliche System ähm, wieder aufrechtzuerhalten Dinge wieder, ähm, wie wir auch sagen, Natur Natur sein lassen und es soll eben auch für die tote tierische Biomasse gelten. Man sieht hier noch ganz interessant bei den Bakterien und das ist jetzt ähm, für die forensisch Interessierten ähm, interessant, wir haben nämlich hier unten einen Tagesverlauf, das sind unsere Beprobungstage, also wir kommen immer in ganz festen Intervallen zu unseren Kadavern von Tag 0, ist das Frischtod, Tag 2, 4, 6, 16, 23 und 30 zum Leitwesen der, der Praktikanten und äh, Leute, die da immer dran arbeiten müssen, die müssen natürlich alle zwei Tage dahin und ihr ähm, alles absammeln. Wir machen aber auch alles gleichzeitig. Und wir sehen hier zum Beispiel bei den Bakteriengruppen, und das ist ganz interessant, wenn wir uns zum Beispiel das Reh anschauen und wir haben hier. Abundanzwerte, das heißt sowas wie Häufigkeiten, dann ist zum Beispiel hier bei den Actinobakterien, die haben wir ausschließlich bei Tag 23 und 30, da kriegen wir zum Beispiel Anzeiger für lange Liegezeiten. Und sowas ist natürlich forensisch immer interessant, das heißt ich mache einen Tupferabstrich und kriege bestimmte Gruppen und die sind dann wieder tageskorreliert und ich kann dann was über die Liegezeit aussagen. Hier haben wir zum Beispiel eine Zunahme über die Zeit. Und bei den Proteobakterien haben wir zum sogar einen Frischtot-Indikator, der wesentlich höher, wesentlich dominanter ist als die anderen hier. Das heißt, der würde uns sogar bei dem Reh den frischtoten Zustand anzeigen. Das heißt, unsere, unser Mikrobiom, unsere Bakterienbesiedlung oder auch bei den Wildtieren kann dann was über unseren Zustand aussagen. Oder wir haben Indikatoren für die Tierart und das ist vielleicht auch nicht verwunderlich, denn jeder... Ernährt sich anders der Herbivore natürlich die pflanzliche Kost, der Carnivore die Fleischkost. Dadurch haben wir auch ein anderes Mikrobiom. Und wir sehen zum Beispiel hier einen deutlichen Fuchsanzeiger bei yatinobakterium einen Rehindikator oder beim Rotwild haben wir hier Myroides eine andere Gattung, die zum Beispiel deutlich das Rotwild anzeigt. Und man sieht mal, wie stark das Mikrobiom auch dann von den einzelnen Kadavern abhängig ist. Bei den Pilzen ist es ähnlich, jetzt kann man sich denken, ja wir können sogar die Gemeine Stinkmorchel verwenden, um ungefähr Liegezeiten zu ermitteln. Das ist ganz interessant. Die hat nämlich auch ihre Abundanzschwankungen. Oder hier sowas wie Rusula oder Thylospora, die dann sogar einen ganz bestimmten Tag haben, die dann exakt auf Tag 4 fallen. Und sowas ist natürlich interessant, wenn wir hier einen Zeitbezug haben. Das heißt, man hat auch einen Anwendungsaspekt in der, in der Forschung in dem Bereich. Man kann nämlich auch. Und das gilt natürlich für den Mensch dann genauso, man kann die Wildtiere sehr gut klassifizieren, was dann auch die Liegezeit betrifft. Oder das Reh hier, und das ist tatsächlich das Reh von dem Ameisentöter. Wir sehen hier den Tag 4 nach dem Tod an dem Zufallsplatz, das sind immer unsere typischen Codes, wie wir alles ähm, beschriften, dass es später auch exakt ausgewertet wird. Hier vorne sind die Becher im Boden, ein Regenschildchen, ein Pflock, an dem das Tier befestigt ist, dass es in der Fotofalle bleibt. Das heißt, der Luchs kann es maximal außen rum bewegen, wobei ich manchen auch sage, es geht auch nur zeitlich bedingt, denn irgendwann durch die Zersetzung wird der Hinterschenkel weich und das Tier rutscht davon und es bleibt aber zumindest am Anfang in der Fotofalle. Wenn wir die ganze Zeit bei Insekten sind, es gibt natürlich auch noch die charismatischen Tierarten, wie zum Beispiel auch die Wildkatze. Hier hinten ist auch so ein Reh an, an einem Luderplatz von uns und da schaut die Wildkatze vorbei, wobei die meistens an den Mäusen interessiert ist, die sich da dran laben und nicht an dem Kadaver direkt. Oder hier der Luchs, und das war der Luchs, der hier so stark gefressen hat, ein bisschen abgemagert im Sommer, wie man es ja von den Katzen kennt. Und ähm, der war tatsächlich schon an dem stark Insektenbefallenen ähm, Rotwild und der hat einfach Nahrung gebraucht im Sommer und dann hat er äh, sich davon auch nicht zurückschrecken lassen. Man sieht hier vorne noch so ein bisschen, in der Tiefe war noch so ein bisschen rotes Fleisch, das heißt, da hat er auch noch ein bisschen was zu, zum Fressen. Die Insekten sind übrigens dann weitergezogen von da hinten nach da vorne und es war eben diese Sukzession, von hinten nach vorne, wie es eigentlich auch unüblich ist. Dann hatte ich eine ganz interessante Geschichte, wenn man das Ganze länger macht, trifft man auch immer wieder komische Dinge an. Und es ist hier der Fliegentöterpilz. Jetzt wird sogar derjenige, der am Toten frisst, wieder getötet. Und so geht es ja immer weiter. Und man sieht hier zum Beispiel den Pflock, an dem ich einen Datenlogger befestigt habe, also ein Messgerät für Temperatur und Luftfeuchte. Und da sitzen jetzt überall aufgereiht, die fliegen und normalerweise komme ich hin und scheuche ich die weg, dass man da so ein bisschen arbeiten kann. In dem Fall konnten die sich nur horizontal bewegen, teilweise die Flügel komisch zur Seite gestellt, also immer so im 90-Grad-Winkel. Und ich habe dann näher hingesehen und hier so wulstförmige. Fruchtkörper entdeckt am Hinterleib und wenn man man sieht auch die Beine sind noch sehen relativ intakt aus also auch untypisch für tote Insekten und das ist auch so ein System das heißt da wird die Fliege befallen und wenn es sich dann um ein Weibchen handelt sitzt die da in ihrem flock ist tot hat dann vom optischen her einen größeren Hinterleib für das Männchen denn man hat hier hier noch diese diese wulstförmigen Sporenkörper das heißt das Abdomen wirkt aufgebläter das Männchen denken in Anführungszeichen, denkt sich, aha, die Fliege ist attraktiv für die Kopulation, paart sich mit dieser toten Fliege, ähm, nimmt dann die Pilzsporen auf und trägt die wieder weiter. Das heißt, die tote Fliege, und das ist bei Insekten oft der Fall, ist attraktiver als die lebende, weil sie eben dieses, diesen großen Hinterleib simuliert. Und wenn man jetzt sieht, dass da hunderte von Fliegen sitzen und ähm, alle diesen Pilz tragen und dass sich munter quer infizieren, dann ist es natürlich so ein Hotspot, der Biodiversität auch für Pilze. Das heißt, die, die explodieren an dieser Stelle und werden dann wieder in das System weitergetragen. Teilweise machen die auch noch verrückte Dinge wie Sexualpheromone, Das heißt, die riechen dann sogar noch besser als das ähm, Fliegenweibchen selbst. Und dann ist es einfach attraktiv, sich mit dieser befallenen Fliege zu paaren. Wir wollen dann auch noch schauen, wenn es sich um Entomophthora califora handelt. Und es ist allein die, äh, nur die Gattung califora betroffen, diese blauen Schmeißfliegen, die man auch im Sommer kennt von den Fensterbänken. Ähm, wäre das sogar eine Erstbeschreibung für unseren Park und auch für ganz Bayern, ähm, wäre eine schöne Geschichte. Und passt gut zu dem Negromasse-Konzept, das ich vorhin erzählt habe, denn das ist wieder so ein System, so ein Vektor, der vom einen zum anderen geht. Das heißt, die Fliegen sind natürlich munter im Wald unterwegs, tragen den Pilz mit sich und es floriert hier wunderbar an den Kadavern. Ich habe sowas auch vorher noch nie außerhalb vom Nationalpark beobachtet. Und das heißt, in so einem ungestörten System haben wir eben dann auch diese pilzbefallenen Fliegen. Macht den Schmeißfliegen nicht, sie sind so zahlreich, so super abundant, dass es sogar ganz gut ist, wenn die ein bisschen gedrückt werden. Das ist ja auch wie bei der Schweinepest, sonst hätten wir die ganze Welt voller Schweine. Das heißt, so ein Superorganismus muss sich teilweise drücken, zum Beispiel auch durch die Schweinepest und nur die Stärksten überleben. Dann, ganz interessant, habe ich hier eine Aufnahme, da frisst jetzt tatsächlich der Speckkäfer nochmal an dem Pilz. Irgendwann kommt dann noch der Vogel und holt sich wieder den Speckkäfer. Und das ist der Mess des Murinos bei uns im Park. Und die Speckkäfer sind sehr pilzliebend. Und äh, was ich momentan mache, ist eine Netzwerkanalyse. Das heißt, man hat hier verschiedenste Wildtierkadavertypen, hat hier unten verschiedenste Insekten. Und was mich gefreut hat, dass das genau dieser Mess des Murinos, wenn man sich dann da ein bisschen so reinschaut in das System, 100% von den Speckkäfern... Gehen zum Beispiel zum Biber und zu keinem anderen Kadaver. Wenn Sie sogar die Wahl haben in einem Wahlexperiment und der Biber hat ja auch ähm, sehr viel Keratin, also auch besonders am Schwanz und das ist was, was die Speckkäfergange mögen. Und dann gibt es zum Beispiel Arten wie den Totengräber, den wir vorhin schon gesehen haben, der fliegt zu sehr vielen verschiedenen Kadaverarten. Und man kann dann hier so Analysen machen, das heißt, gibt es denn Anzeigerarten für gleichzeitiges Vorkommen von anderen Arten, wie der Kollgrabe zum Beispiel, der den Kadaver eröffnet und in der Folge können dann sehr viele weitere Besucher am Kadaver fressen. Und so ähnlich ist es sogar bei den Totengräbern auch. Die reduzieren die Madenzahl sehr stark und dadurch gibt es in der Folge Möglichkeiten für weitere Käfer, denn wenn man die Made nicht redu reduziert, ist wie eine Waschmaschine, die verflüssigt den Kadaver innerhalb weniger Tage und keiner hat mehr die Chance danach zu fressen, kommen die großen Aaskäfer und reduzieren die Maden sehr stark, werden mehrere Nischen aufgemacht für Folgebesucher und da sieht man eben hier dann einen sehr hohen Grad, also 100 Prozent wäre so das Maximum, das zum Beispiel hier dieser Totengräber zeigt. Und das ist was, daran arbeite ich eben momentan auch, um hier auch so Netzwerkanalysen zu machen mit verschiedenen Wildtierkadavern und mit verschiedenen Besuchern. Was ganz interessant ist, der Fliegentöterpilz hat auch sein Maximum im Sommer und wir sehen, wenn wir jetzt vergleichen, extensiv heißt hier der Zufallsplatz und intensiv sind unsere Luderplätze. Also die Luderplätze scheinen ja weniger zu mögen als die Zufallsplätze. Er ist ja in sehr geringer Zahl vertreten. Und ähm, ich muss noch schauen, was der Pilz für Vorlieben hat. Vielleicht ist es ihm da zu sauer oder, oder zu basisch oder was auch immer im Boden. Es ist auf jeden Fall so, dass die, die ungestörte Situation der Zufallsplatz zumindest für den Pilz vorteilhafter ist. Und sowas kriegt man eben raus, wenn man den quantifiziert über die verschiedenen Standorte. Er ist sehr feuchtigkeitsliebend, mag relativ hohe Temperaturen und tritt im Sommer auf. Was wir auch noch gemacht haben, und das passt ganz gut zu dem Känguru-Bild, ist eine Vegetationsanalyse. Und es ist so, dass die Kadaver ja auch einen sehr Hohen Beitrag haben für den Boden, für das Pflanzenwachstum. Und wir hatten einen Bachelorstudenten, der sich genau das sich anschauen wollte. Es ist nämlich eine ziemlich umfangreiche Arbeit. man muss Wir haben unsere alten Kadaverplätze, da steckt nur noch der Pflock drin. Zum Beispiel von zwei Jahren vorher ist da ein Wildtierkadaver gelegen und er musste dann alle Pflöcke besuchen, musste dann eine Ansprache machen, der Vegetation und Bodenanalysen nehmen und Wir sehen hier verschiedene Abstände, also das ist der Kadaverplatz, 4 Meter Distanz und 10 Meter Distanz. Wir wollen in verschiedenen Tiefen in den Raum sehen, wie sich die Nährstoffe auswirken und ähm, haben dann unsere alten Plätze hier verwendet. und Es ist auch so, dass ähm, 2019 die Experimente waren, das heißt wir sind teilweise zwei Jahre oder auch nur ein Jahr zurückgegangen und wollten schauen, gibt es denn da überhaupt schon einen Effekt. Und ähm, wir sehen hier eine, eine Aufnahme, das ist ganz interessant, hier ist mal ein Kadaver gelegen, hier ist diese Tötungszone, wie ich das auch nenne. Da wird der Boden eben durch den gigantischen Nährstoffimpuls erstmal wird da sehr viel abgetötet. Es wird sehr sauer von den Aminosäuren, von den flüchtigen Fettsäuren, aber außenrum, wenn es sich dann in der Tiefe abschwächt, ähm, sieht man dann so ein ringförmiges Wachstum. Und wir haben tatsächlich rausgekriegt, das ist es nicht hochsignifikant, aber zumindest mal in der kleinen Stichproben über zwei Jahre, dass der Deckungsgrad an säuretoleranten Pflanzen tatsächlich höher war im vier Meter Abstand an den Kadavern im Vergleich zu Kontrollflächen. Also sogar die Waldpflanzengemeinschaft profitiert hier. Und es waren speziell die säureliebenden Arten, wie zum Beispiel Vogelbeere oder die, die Säcken, also die Karex-Arten, oder auch der Waldsauerklee oder auch die Heidelbeere, die hier profitiert haben. Also hier auch nochmal dieser Pflanzenring und hier nochmal dieser Ausdünnungseffekt. Das heißt, wir haben erstmal einen... Abtötungseffekt an der Stelle an sich, aber in die Tiefe eben dann dieses Ausschwemmen und haben dann in vier Meter Distanz plötzlich ein, eine angekurbelte Vegetation. Da gab es auch mal eine sehr schöne... Ähm eine sehr schöne Publikation über die Lachse in den Flussmündungen. Das ist nämlich so ein Massensterbeereignis, das heißt, wir haben diese ganzen Lachse, die dann ableichen, die sterben alle. Wir haben unglaublich viele Kadaver in diesen, in diesen Flussmündungen und da floppt dann die Ufervegetation hoch. Das heißt, da schießen plötzlich Arten raus, die vorher nicht da waren, in unglaublicher Biomasse. Und das war auch ein Artikel in Science, also die Kadaver können es tatsächlich auch in hohe Zeitschriften bringen, Normalerweise sind wir bei kleineren Impact-Faktoren, liegt vielleicht auch am Thema an sich, aber man sieht auch diesen, diesen Beitrag, den hier diese tote tierische Biomasse hat. Und wenn dann der Bär noch vorbeikommt und sich zum Beispiel die Lachse packt, aus dem Fluss rausnimmt und sie nicht ganz verspeist, und dann liegen noch Reste von diesen Lachsen in den Wäldern und machen dann den kleinen Fettsäuresee, und dann haben wir die ganze Geschichte, die ich gezeigt habe an, so einem kleinen, an diesen einzelnen Lachsen, dann springt es sogar vom Aquatischen ins Terrestrische über, und das ist auch etwas, was ähm, in dem Filmprojekt, das ich jetzt dann noch ähm, zeigen werde, auch ähm, schön gezeigt wird. Und das ist hier das ähm, Festmahl der Tiere und vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Das war mal so ein erstes Projekt von uns, in 45 Minuten rein über Zersetzung zu sprechen und ähm, wir zeigen hier in einem völlig naturnahen System, bei uns im Nationalpark wird so eine Rotwildkuh begleitet, die durch einen Verkehrsunfall stirbt. Also das war noch ein, ein männliches Tier von einem Zeitraffer und ähm, man sieht einfach mal, was mit dem Tier passiert, wenn es nämlich angefahren wird, sich in den Wald zurückzieht und dort verendet. Und wir sehen dann auch, was an, was an Biodiversität abläuft. Und wer sich das anschauen möchte, also bis 5. Juni ist es auch noch in der Mediathek vorhanden. Was mich besonders gefreut hat, dass wir den Filmpreis für Biodiversität bekamen, denn ich hatte ein bisschen Einblicke und es hat geheißen, das ist der Schrecken der Programmliste. Und ähm, ich habe nicht gedacht, dass es das zur Auszeichnung schafft, aber vielleicht was mal ein neues, oder eigentlich ist es ja ein altes Thema, weil gestorben wird immer, aber vielleicht mal was Neues ist, diesen Prozess zu zeigen. Und wir haben auch so ein bisschen als Gegensatz die Zersetzung in Lille in Frankreich in einer ehemaligen Studentenwohnung, das war so ein Container, den man danach aber dann recycelt hat, da zersetzt sich ein Schwein auf einer Matratze, da hat man eine ganz geringe Biodiversität, da ist nämlich nur so ein kleines Löchchen in der Mauer und da kommen ein paar Fliegen rein. Und da hat man mal verglichen, wie ist denn der natürliche Zustand bei uns im Park, wo alles Mögliche dran frisst, also auch der Luchs und der Fuchs, und sehr viele verschiedene Insekten im Vergleich eben zu so einer gestörten Situation in der Stadt. Also vielleicht nicht gerade ähm, die Pizza nebenher essen, weil ich hatte auch ein paar im Bekanntenkreis, die haben sich extra Essen vorbereitet für den Film und es war dann nicht so der Renner. Und wird aber ganz unterschiedlich aufgenommen, wird eigentlich ganz natürlich gezeigt und ähm, so wie ich es hier auch vermitteln möchte. Und das ist eine ganz schöne Aufnahme, die stammt nämlich aus dem Film und es war zwei Monate nach Ende der Dreharbeiten. Und was wir hier sehen, vielleicht sind noch ein paar Vogelexperten da. Also mir wurde Die Gattung Strix wurde mir bestätigt, ob es jetzt ein Waldkauz oder ein Habichtskauz ist. Vielleicht ist der Schwanz ein bisschen zu kurz vor dem Habichtskauz. Es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass das Tier hier landet. Und es holt sich nämlich ein Insekt. Also ich habe noch eine andere Aufnahme, wo das dann so spiralig wegfliegt. Vielleicht sogar eine Hornisse ist die Frage, was es war von der Größe her. Aber man sieht auch, dass sogar die Greifvögel kommen und indirekt hier am Kadaver landen. Zwei Tage vorher habe ich bei uns nachgefragt, ob es denn überhaupt Aufnahmen von Kreuzen am Kadaver gibt und da war bisher nichts und ähm, dann haben wir es in der Fotofalle entdeckt. Dann kommt hier noch das Wildschwein. Zeigt so ein bisschen Fuchsverhalten. Wird auch gleich sehen, warum. Der Kopf geht natürlich leicht weg, weil es ist schon mumifiziert, also es wiegt auch nichts mehr. Die Füchse verschleppen ja immer gang die Köpfe und hier kommt schon das Nächste. Und das, ich habe das auch absichtlich hier als Überleitung, denn das ist etwas, was wir uns momentan anschauen im Nationalpark, weil wir ja ein sehr brisantes Thema haben wegen der afrikanischen Schweinepest. Und wenn man jetzt annimmt, also das ist ja jetzt ein Rotwildkadaver, wir hätten hier ein Wildschwein liegen, das ähm, komplett voll ist, mit dem eine sehr hohe Virenlast hat und es kommen andere Wildschweine und fressen dran, es verziehen vielleicht sogar noch Teile, die dann auch voller Viren sind. Und so wird es natürlich in dem System weitergegeben. Und dafür haben wir ein Projekt beantragt beim Landwirtschaftsministerium, auch zusammen mit dem friedrich löffler institut und dem Bayerischen Landeskriminalamt. Man weiß auch, warum die hier mit drinstecken, die sind nämlich an den Wärmebildkameras interessiert, was ich ja schon gezeigt habe, die Kadaver werden wieder warm und so können wir nämlich auch tote Schweine finden. Und unsere Frage ist jetzt, wir haben natürlich keine ASP-Schweine, weil das wäre nämlich sehr verheerend, wenn wir die auslegen. Wir legen einfach Schweine hin und wollen schauen, wie die sich auf natürliche Weise zersetzen, um dann den Amtstierärzten ein Modell geben zu können, wie lang die Liegezeit ist. Und die Liegezeit ist sehr entscheidend, bei der afrikanischen Schweinepest. Denn ob es jetzt um drei Tage oder zum Beispiel um 20 Tage handelt, ist natürlich enorm wichtig wegen dem Ausbreitungsradius, dem Infektionsradius. Und wir haben dann verschiedene Fragestellungen. Wir wollen wissen, welche Rolle der Boden spielt. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, dass diese Pfütze, die da entsteht, sehr niedrige pH-Werte oder am Anfang sogar höhere pH-Werte hat, weil eben auch der Ammoniak, der da im Boden landet, das Ganze natürlich auch basischer macht. Und wir wollen, wollen wissen, ob die Kapsel, die ja sehr stabil ist beim Schweinepestvirus, ob die vielleicht sogar durch diese Zersetzungsflüssigkeiten gestört werden kann. Wir haben natürlich nie Virus an sich draußen, aber wir können immer korrelieren, sagen, was beobachten wir, was messen wir an pH-Werten und was hat das dann für einen Einfluss. Die Wärmebildkameras sind natürlich interessant, um tote Schweine zu orten. Dann wollen wir wissen, wie kann man den Todeszeitpunkt bestimmen. Da wissen wir das Gewicht des Tiers, das Geschlecht, wir wissen, wann wir es hingelegt haben, wir wissen die Jahreszeit und ähm, können dann ein schönes Modell machen, dem man das eben rauslesen kann. Und was wir gerade gesehen haben, welche Rolle spielen denn die Aasfresser, wie weit wird denn überhaupt so ein Tier verschleppt. Und da haben wir sogar ganz neue Ergebnisse von vor zwei Tagen. Wir hatten jetzt einen Fuchs bei uns im Nationalpark, der über einen Kilometer verschleppt hat, also eine ordentliche Distanz. Ich bin am Anfang auch so eher von 40 Meter ausgegangen. Und das ist natürlich immer wichtig zu wissen, welchen Radius laufen denn die Schweine selber. Und wir besendern ja auch Schweine und kriegen das raus. Und äh, wir müssen dann auch wissen, welchen, welche Distanz schaffen die Aasfresser, um eben potenziell kontaminierte Teile ähm, dann wiederzufinden. Wir machen das tatsächlich so, dass wir die aufschneiden, die Schweine, es werden Sender implantiert, die werden wieder zugenäht und der Fuchs packt sich dann so ein Teil, mit dem Sender verschleppt es und dann kann man das per Telemetrie wieder orten und weiß dann, wo die Teile liegen. Und so können wir dann, kriegen wir dann eben ein Bild, welche Tiere verschleppen überhaupt ähm, Schweine und in welcher Distanz. Und vielleicht was schon mal ganz Gutes für das Projekt Wildschweine werden nicht so gang angenommen wie zum Beispiel Reh oder Rotwild, ist schon mal was wir herausgefunden haben. Und es gibt auch Studien, dass die Tiere, die weiter oben in der Nahrungskette stehen, weniger angegangen werden von den Wirbeltieren. ist Zum Beispiel bei den Geiern teilweise auch so. Und das wäre ja. Die Studenten kommen dann oft und sagen, oh je, da wird es nichts verschleppt. Und ich sage immer Gott sei Dank für das ASP-Projekt. Man muss es ja so auch sehen, wenn wir zum Beispiel zeigen können, dass Wildschweinkadaver gar nicht so gang genommen werden. Hier sehen wir zum Beispiel unser Film Rotwild. Ähm, zwei Wochen oder eine Woche später nach der Auslegung, schön gasgebläht. Das heißt, am Anfang war hier der Hinterlauf nach unten, durch die, durch die Gasblähung steht er dann hoch. Das ist alles der ufer den wir hier sehen, diese ganzen schwarzen Punkte. Und ähm, man sieht hier sogar Bewegung, also das wurde dann, hier sieht man auch einen Laufen, also die waren hier unglaublich zahlreich in dem Sommer, weil der sehr trocken war und sehr heiß. Und die ufer setzen sich dann gegenüber den Totengräbern und gegenüber den Fliegen durch, weil die ganzen Fliegeneier vertrocknen und dann haben wir plötzlich eine Käferdominanz. Und das kennt man in Polen zum Beispiel, in den, ähm, da passiert irgendwas, in Polen kennt man das zum Beispiel in, in diesen Kieferforsten, die so sandige Böden haben, das ist auch sehr trocken und da sind dann die Kadaver schwarz und nicht weiß. Also das heißt, das, was wir normal an Madenmengen haben, können auch diese Käfer stellen. Und jetzt wird es ganz interessant, jetzt sind wir dann plötzlich zwei Monate später da, und jetzt kommt da die ganze Wildschweinrotte und es wird munter gefressen und gesäugt, alles in einem. Also hier sieht man, das auch die Mutter frisst und die jungen säugen und dann fressen die Jungen noch dran. Und das ist natürlich dramatisch, wenn es sich hier um totes Schwein handeln würde. Und wir haben die Schweinepest, ist natürlich jedes einzelne Tier betroffen und jedes einzelne Tier läuft weiter und äh, trägt das Virus weiter. Also wir können auch mit Corona natürlich froh sein, dass das nicht so virulent ist oder auch die Kapsel nicht so stabil ist wie beim ASP weil sonst hätten wir ganz viel dramatischere Zustände. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben insgesamt 73 Kadaver ausgelegt in sämtlichen Jahreszeiten, also über ein ganzes Jahr hinweg, in, in, in den verschiedensten Milieus. Die Schweine, bevor sie sterben, kriegen noch hohes Fieber und gehen ganz ins Feuchte, also legen sich auch ganz ins Wasser. Wir haben dann auch so halb eingetauchte verwendet, um verschiedene, auch das Suhlenmilieu zu simulieren. Und hier sieht man auch unsere Helfer, unsere Doktoranden. Wir haben auch einen Taxonomen bei uns, der die ganzen Käfer bestimmt und den Jens Schlüter, vielleicht kennt denn der ein oder andere auch, der ist gerade ähm, stellvertretend Bürgermeister in Zwiesel bei uns. Das heißt sogar Bürgermeister sind in unserem AAS-Projekt aktiv und ähm, helfen da aktiv mit. Und ähm, die waren eben hier sehr aktiv, was die Beprobung betrifft, der Schweine und auch das Ganze auslegen und organisieren. Und wir sehen zum Beispiel hier unser erstes Stadtschwein, es sieht so ein bisschen aus wie in der Intensivstation. Man sieht hier die ganzen Gerätschaften, das sind pH-Meter, die auch im Tier stecken, um auch den Muskel-pH zu messen über die Zersetzung hinweg. Es gibt Oberflächensensoren für die Temperatur, wir haben auch einen Rektalsensor, wir haben Insektenfallen und das alles gleichzeitig, um so viel wie möglich über die Zersetzung von Wildschweinen zu erfahren. Und es ist eigentlich ganz interessant, die Veterinäre wissen noch sehr wenig über Wildschweinzersetzung, weil auch in der Forensik sehr viel an Hausschweinen gemacht wird und das Wildschwein da ziemlich vernachlässigt ist. Wir sehen die, die Tücken des ASP-Virus, ähm, hohe Toleranz auch bei sehr kalten Temperaturen und eine stabile Kapsel von pH 4 bis 13. Das heißt eigentlich, man kommt sehr selten unter 4 und über 13, in, in, selbst bei der Zersetzung. Und in Rippen ist es sehr lange stabil, die werden auch gar noch geknackt von den Wildschweinen zum Schluss. Und auch der blutige Stuhl ist eine Infektionsquelle, ist einfach eine dramatische Situation, sonst wäre auch das Virus nicht so ähm, erfolgreich. Und wir wollen eben versuchen, über eine schnelle Ordnung, Ortung der Kadaver zumindest einige aus dem System zu kriegen. Hier ist zum Beispiel so ein pH-Verlauf über die Zersetzung hinweg, man sieht wie das Ganze saurer wird was man auch aus der Literatur weiß. Das heißt, wir messen das bei jedem einzelnen Schwein, wir messen auch die Rektaltemperatur und können dann so wertvolle Daten eben an die Veterinäre schicken. Was wir auch gesehen haben, und darum auch hier nochmal das Logo vom Landeskriminalamt, ist eine parasitische Made. Also man sieht immer wieder mal ganz interessante Vorkommnisse. Mich hat eine Studentin aufmerksam gemacht, die hat gesagt, die hat so komische Stöpsel, das, das kennt man von den anderen Maden nicht hier an der Seite und es handelt sich hier um, um die Gattung Chrysomia und ist, die, ist, die ist eben bei uns eingewandert und hat die komische, oder was heißt komisch, die Eigenschaft als Made andere Maden zu fressen. Und ähm, das Problem ist für die Forensiker, die wollen ja anhand der Madenentwicklung die Liegezeit berechnen, das heißt je länger die Made zum Beispiel ist und ich habe die Temperatur, kann ich anhand der Länge und der Temperatur die Zeit schätzen. Jetzt kommt da diese Chrysomia Made und stört das ganze das heißt die sind dann so gestresst die anderen fliegen mahnen, dass sie entweder verfrüht sich verpuppen dass es sich vielleicht manche arten entwickeln sich beschleunigt manche entwickeln sich verlangsamt das heißt es gibt fehler in der liegezeitschätzung und darum ist es für die kriminalämter auch wichtig zu wissen wo kommt die denn vor und die haben wir zum beispiel bei uns im nationalpark die ist eher aus den tropen bekannt jetzt gibt es bei uns aber teilweise auf 1000 meter und wer den bayerischen wald kennt ist alles andere als tropisch die Leute dort sagen, auch im Sommer regnet es und im Winter schneit es, also wir haben eine sehr feuchte Gegend und es ist mal interessant, dass wir auch diese chrysomia -Made haben, also auch so ein Nebeneffekt, den wir an unseren Kadavern finden. Zuletzt möchte ich noch die Drohnenbefliegung zeigen und wir sehen hier den Karl-Heinz, ähm, der die Drohne das vom LBV hat und ähm, der sie für uns fliegt. Und hier ist auch eine Kamera, ein Kameramann äh, mit dabei. Und das war ganz interessant, weil ich habe vorher mit ihm gesprochen, es war auch beim BR, und die haben gemeint, wir sollen es mal nicht ausprobieren, bevor die nicht dabei sind, dass es authentisch wirkt. Und ich habe nicht allzu viel erwartet, denn der Karl-Heinz wusste tatsächlich nicht, wo wir uns befinden. Wir wussten natürlich, wo die Schweine liegen. Und die wollten halt sehr authentisch sehen, oder wie wir uns freuen, wenn es da der Erfolg da ist, also wenn das geortet werden kann. Es waren nicht die idealen Bedingungen, es ist 3 Grad Außentemperatur, ist natürlich sehr kalt. Ähm, andererseits, äh, jemand, der sich weit auskennt mit Wärmebild, ist natürlich so, je wenig Störung ich habe durch, durch die Restvegetation, die ja auch sehr viel Wärme abgibt, äh, kann natürlich die Kälte auch gar nicht so verkehrt sein. Und wir sind dann an das Schwein hingegangen mit einem Rektalthermometer und haben 16 Grad gemessen. Jetzt fragt man sich natürlich im Oktober das 16 Grad. Ähm, da waren Maden aktiv, das heißt, man hat eine Madenmasse ähm, am Anus von dem Tier oder auch am Maul und die schaffen dann tatsächlich 16 Grad, obwohl es nur 3 Grad Außentemperatur hat. Und in 40 Meter Flughöhe, und es war tatsächlich erstaunlich, zeigt die Drohne plötzlich 14 Grad. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und das heißt, wir konnten tatsächlich den Kadaver orten, also der liegt hier. Und äh, man sieht jetzt hier im Wärmebild, der Punkt ist tatsächlich stehen geblieben, durch diese Madenaktivität, die wir an dem Kadaver haben. Also die Made hilft uns tatsächlich, selbst in der kalten Jahreszeit, äh, Körper zu finden, die plötzlich wieder warm werden. Und man sieht hier zum Beispiel ein anderes Wildschwein, so wie es bei uns liegt und hier im Wärmebild und hier nochmal eins und hier auch wieder im Wärmebild. Und das ist so ein Galgen, den wir über jedem Wildschwein installiert haben, also nicht nur, um das zu erhängen, sondern oben mit einer Kamerafalle draufzuschauen, weil es ist nämlich so, wir haben eine Falle von der Seite und eine von oben und die von oben gibt uns nämlich die Kleinsäuger besser wieder oder auch kleine Vögel, die ja auch dort landen. Und ähm, zum Beispiel auch die Meisen landen immer wieder an Kadavern. Man würde sie da vielleicht nicht vermuten, aber jeder, der mal Meisenknödel aufgehängt hat, diese fettigen Knödel. ist auch so, im Winter, wenn die Zeiten hart sind, holen sich auch die Vögel Fette am Kadaver. Oder auch das Eichhörnchen knackt an Knochen wegen dem Knochenmark. Also manchmal auch Besucher, die man nicht so erwartet. Und die kriegt man eben mit dieser Kamera von oben und hier fliegt eben die Drohne über den Punkt. Und man sieht hier nochmal ein Schwein, also auch so ein bisschen aufgebläht. Man sieht hier den Schnee, also man sieht dann auch nochmal die blauen kalten Bereiche. Weiß ist hier das Wärmste und jetzt kommt leider ein Effekt, den man mit der Drohne auch hat und das ist hier das Totholz und die Totholzstämme, die haben ja oft so ein, so ein silbriges Erscheinen, also die ähm, erwärmen sich sehr stark und wer schon mal hingelangt hat ans Totholz, es wird auch sehr heiß teilweise, also man misst da oft die gleichen Temperaturen wie am Schwein und das ist ein sehr großer Störfaktor im Sommer zum Beispiel oder wenn es sehr warm ist, haben wir so viel Totholzwärme, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel den Kadaver ausfindig zu machen. Wenn man dann sich dann anschaut, was die idealen Bedingungen sind, und wir sind da gerade am Auswerten, auch mit äh, künstlicher Intelligenz, um mal zu schauen, ob man mit einem ähm, Regelbaum, ob man damals lernen kann, anhand der verschiedenen Parameter. Und es ist so, wenn man so eine, so eine offene Überschirmung hat, ist es natürlich so, dass man sehr wenig Wärme von den, von, vom Kronendach hat, ist es optimal, um die Kadaver zu finden. Es ist auch gut, wenn man zum Beispiel ganz in der Früh anfängt oder am Abend, wenn es nicht so warm ist in dem Habitat, und wenn die Maden aktiv sind. Und das ist was, was wir eben momentan wissen, dass das die optimalen Bedingungen sind, um die Kadaver auch orten zu können. Dann kommen kommen natürlich noch einige andere Parameter dazu, wie schnell muss die Drohne fliegen, in welcher Höhe muss sie fliegen. Und da kann man mit so Regel lernen, eigentlich über dieses große Set ähm, an Kadavern, das wir haben, kann man da eben sehr schöne Ergebnisse kriegen. Das war es soweit von meiner Seite. Und hier nochmal eine kleine Impression, was wir so alles haben. Man sieht ja noch den Fuchswelpen, weil man kriegt natürlich viel mit über die Fotofallen, wir hier hinten ähm, noch frisst am wild am aufgeblähten wildschwein oder auch den habichtskauz wie er sich die maus hier holt oder hier nochmal den seeadler und den habicht also man sieht ja allein auf diesen paar bildern was wir für eine hohe biodiversität an den kadavern haben und ich hoffe dass es auch rübergekommen ist wie wichtig die tote tierische biomasse im system ist und dass da hoffentlich auch ein umdenken stattfindet dass es eigentlich genauso wichtig ist wenn wir das die, die toten Bäume liegen lassen, dass, dass man auch die Tiere, die wir zumindest draußen haben, ähm, vielleicht auch liegen lässt und sie dem System überlässt, um eben diese hohe Biodiversität halten zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für diesen extrem spannenden Vortrag. Ich selbst kann es kaum erwarten, äh, hier im Nationalpark auch mit so etwas Ähnlichem zu beginnen. Aber jetzt ähm, haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen, auch alle Online-Zuhörer über die Chat-Funktion. Wie wird denn darauf geachtet, dass ähm, ja, Bakterien oder Keime von außen jetzt nicht durch den Versuchsaufbau oder durch die Leute, die die, ähm, ja, die Kadaver kontrollieren, eingebracht würden? Also wir arbeiten natürlich immer mit Schutzhandschuhen und so steril wie möglich. Und es ist auch so, wenn man diese Abundanzplots sieht, es ist es auch so, wenn, wenn wir da kurz tätig sind, ist es von der Menge her, das, das geht in dem, in dem Gesamtbereich unter. Also man muss sich vorstellen, man sequenziert ja die Bakterien, die in dem Tier sind, die ja um ein Vielfaches höher natürlich sind als das, was durch Kontamination reinkommt. Also wir schauen, dass wir immer die gleichen Teams haben dass die Kontamination immer die gleiche wäre. Und ähm, wir tragen natürlich Handschuhe, Corona ist jetzt sogar in dem Fall ein bisschen praktisch, weil man den Mundschutz sowieso aufhat. Manchmal auch für die Leute besser, weil es dann nicht so stark riechen. Aber wir, wir müssen natürlich sehr darauf achten und gerade auch bei den chemischen Experimenten, dass wir nicht verunreinigen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Tier natürlich viel mehr, ähm, ungleich mehr an Bakterien und Pilzen enthält, als wir über kurze Zeit einbringen der ja wahnsinnige diversität an, an mikroorganismen mhm. äh, Beeindruckend, fast 4000 pilze ähm, wie viele arten sind da wirklich be bekannt also kann man die artbasis bestimmen oder sind das genetische einheiten überwiegend oder sind da viele neue arten dabei kannst du da vielleicht was also es geben? ist so eine mischung natürlich viel genetische einheit und neue sachen waren jetzt zum beispiel auch dieser ameisentöter also wenn man dann so ein bisschen reinschaut und was die Forensiker manchmal so ein bisschen schade finden, dass wir zu jedem Zeitpunkt fast alles haben. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, aber man kann sich vorstellen, der Organismus stirbt und die Amerikaner wollten mal versuchen, an, allein anhand des Bakterienbefalls die Liegezeit gut zu schätzen und es ist fast unmöglich. Also es ist fast alles, was bekannt ist, ähm, ist an so einem Kadaver vorhanden. Nach neuen Sachen sind wir gerade noch so ein bisschen am Suchen und muss, die müssen wir natürlich auch bestätigen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, wer man arbeitet halt mit Taxonomischen Einheiten hier teilweise auf einer sehr groben Ebene. Was man manchmal schön gesehen hat, ist, dass wir teilweise bis auf die Art kommen, also je nachdem, wie gut der Abgleich ist. Und da eine Frage, wie viele viel Foridenarten findet ihr dran? Hast du dazu eine Zahl? Ähm, Foriden weiß ich noch nicht genau, also die sind noch am Bestimmen. Die sind natürlich interessant, ähm, ein guter Hinweis, also sind die Buckelfliegen und. Ähm, die gehen auch teilweise in die also beim Menschen ist es auch so dass die in die Särge reingehen also das sind sind tatsächlich ähm, gehen in das Grab gehen sehr tief rein und das sind auch die die dann außen zum Beispiel an den Sargrand ähm, ihre Eier legen und das sind dann die sind dann so klein auch die Larven dass es in den Sarg reinschaffen. also die, die schaffen dann so eine richtige Sargfauna und ähm, bei den Foriden müsste ich jetzt gezielt schauen also wir haben da ist die Auflösung momentan noch nicht so gut. Also wir, wir haben jetzt die Fliegen barcoden lassen, auch die ganzen Maden. Und da muss ich mal reinschauen, welche Arten wir da haben. Oh, super Vortrag, danke. Haben wir online eine Frage? Oder? Hört man mich? Ja. Wie lange dauert die vollständige Zersetzung eines Kadavers in der Natur, beziehungsweise welche Rolle spielt hier die Diversität der Lebewesen auf dem toten Tier? Also, Zersetzung an sich ist natürlich ganz schwierig, weil sie abhängig ist von Temperatur und Feuchtigkeit. Das sind natürlich die Haupttreiber. Das kennt auch jeder, wenn ich so ein, so ein Fleisch bei 30 Grad Außentemperatur liegen lasse, neben Grill, ist die Fliege sofort da und das ist nach innerhalb von Stunden, sieht schon schlecht aus. Im Winter würde das 100 Tage liegen und es passiert nichts. Also einmal Temperatur und Feuchtigkeit sind natürlich die Haupttreiber, auch wegen der Zellteilungsrate bei den Mikroorganismen. Und die Diversität ist ein sehr guter Punkt, spielt eine sehr große Rolle, weil wenn ich zum Beispiel je mehr Besucher ich an dem Kadaver habe, umso schneller wird er geöffnet. Zum Beispiel auch so, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Raben habe oder die, die machen sehr schnell Öffnungen, es gibt Herde, das heißt, der Sauerstoff kommt rein, es können teilweise Zersetzungsstadien übersprungen werden, das heißt, ich, ich bin noch in der Fäulnis und bin dann plötzlich in der Verwesung, weil nämlich Sauerstoff dazukommt und die Sukzession, also die Diversität ist auch wichtig, weil, wie ich es auch schon erklärt habe, also die Fliegenmaden werden sehr stark reduziert, das heißt, ich schaffe auch Folgennischen für weitere Besucher, die dann überhaupt eine Chance haben. Und das heißt, je diverser das System ist, umso mehr verschiedene Arten in der Folge können sich dann auch etablieren. Aber Zersetzung ist immer schwierig zu sagen. Ich habe auch schon ein paar Werte angegeben. Das sind immer so Optimalwerte, zum Beispiel bei 20 Grad Umgebungstemperatur. Stadien zum Beispiel sagen aktive Verwesung ungefähr plus minus 12 Tage. Es ist aber halt sehr schwierig, wenn ich dann plötzlich einen Kälteeinbruch habe, dann stimmen die ganzen Zeiten schon nicht mehr. Also man müsste eigentlich mit so einem data sterben, das wäre ideal für die Medizin, wenn ich den immer in mir implantiert hätte, dann hätte ich einen, eine perfekte Temperaturaufzeichnung und man arbeitet deswegen auch mit so akkumulierten Stundengraden oder Tagesgraden, ähm, da die, dass es sich um wechselwarme Organismen handelt, das heißt, bin ich zum Beispiel unter 10 Grad unter so einer physiologischen Grenze. Ähm, arretieren zum Beispiel die Maden, das heißt, äh, sie werden nicht länger. Dann kommt jemand hin und sagt, aha, die wächst ungefähr 3 mm am Tag, jetzt habe ich 9 mm, aha, 3 Tage Liegezeit, so ist mal so ganz grob. Stimmt natürlich dann nicht, weil da können zum Beispiel es sind dann fünf sehr kalte Tage dazwischen, ist die Liegezeit ja viel länger, und das heißt, ich muss ständig die Temperatur mit protokollieren. Also, der Haupttrigger, und das kennen, glaube ich, viele auch allein von der Beobachtung, zum Beispiel auch der tote Hund am Straßengraben oder die Katze im Sommer, wenn es halt richtig warm ist, die Zellteilungsrate ist sehr hoch, die Gasblähung kann innerhalb von zwei Tagen sein, passiert es jetzt zu der Jahreszeit, sind es mal fünf oder sechs Tage, ist also sehr stark temperaturgetrieben. Und was wir auch herausgefunden haben, je höher die Gesamtbiodiversität ist, umso schneller ist das Tier auch verwertet. Das heißt, umso ungestörter läuft auch der gesamte Zersetzungsprozess. Das haben wir bei unseren Ferkelkadavern zum Beispiel auch in den ähm, Biodiversitätsexploratoren herausgefunden. Also, die, wenn ich Flächen habe, die sehr wenig gestört sind und eine sehr hohe Biodiversität haben, wird die Biomasse wieder sehr schnell auch dem System dann zurückgeführt. Jetzt ja. eine Frage: äh, Wann beginnt das Projekt? Ähm, es ist geplant für Oktober 2022. Da ist es natürlich erstmal kalt, das heißt, wir werden da die, das Organisatorische erstmal managen und es würde dann im Folgejahr, darauf würde es dann ähm, losgehen mit den ersten Experimenten und geplant ist es auch so, dass jeder Park seine charakteristische Tierart verwendet, also das, was tatsächlich vorkommt. Ähm, zum Beispiel am Wattenmeer könnten wir uns vorstellen, dass wir auch einen Schweinswald zum Beispiel verwenden, dass der auf eine Vogelinsel verfrachtet wird, wo es auch keine Probleme mit dem Tourismus gibt. In Schweinepestbezirken wird man natürlich nicht gerade Wildschweine auslegen, weil man es ja sonst den, das Ganze auch wieder ankurbelt, also auch natürlich immer unter, unter den jeweiligen örtlichen Bestimmungen, was eben möglich ist. Und es können auch kleine Kadaver sein, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Ratten oder irgendwelche anderen Kleinsäuger, irgendwas Unproblematisches. Wichtig ist einfach, dass auch, das ist auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dabei ist, dass man einfach zeigt, welche Biodiversität habe ich durch die tote tierische Biomasse, wie kann ich die vielleicht sogar erhöhen, wenn ich dieses Experiment mache und wie kann ich es am besten für jeden einzelnen Park so etablieren, dass es auch keine Probleme gibt, dass es auch ähm, mit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit in den Besucherhäusern, dass alle zufrieden sind, das ist bestimmt nicht einfach umzusetzen, aber das sind alles große Bausteine in dem Projekt. Und die, die Dauer des Projekts? Ähm, da Dauer es fünf Jahre insgesamt. Also, nicht fünf, also es ist so, dass eben in drei Jahren ist das Hauptvorhaben und fünf Jahre ist eine wissenschaftliche Begleitung. Es geht auch über Umfragen, zum Beispiel, wie nehmen die Leute vorher den Wald wahr, wie nehmen sie den Wald wahr, wenn der Kadaver liegt, wie nehmen sie es danach wahr. Also so ähnlich, wie man es beim Totholz auch schon gemacht hat. Wie sieht man eine Fläche, die wenig Totholz hat, wie sieht man eine Fläche, die viel Totholz hat, wie ist das persönliche Empfinden. Und es ist natürlich da wichtig, was die Besucher sagen, was verschiedene Interessengruppen sagen. Und... Wir wollen da eben so einen Brückenschlag schaffen zwischen Wissenschaft, zwischen Öffentlichkeit, auch zwischen der Jägerschaft. Ich kenne auch viele Jäger, die sich da auch sehr kooperativ zeigen, die sagen, wir haben ja viele Tiere im Wald, die wir gar nicht finden können, weil es einfach zu viel ist, was da stirbt. Also man kann ja nicht alles entfernen. Und zum Beispiel auch Wildunfalltiere, dass das natürlich eine wichtige Ressource ist. Oder auch Management zum Beispiel im Park. Man muss ja auch viel schießen, was vorgegeben wird, zum Beispiel von den Staatsforsten oder von außen, dass man dann einen gewissen Prozentsatz dieser Tiere auch dem System wieder in Form von toter tierischer Biomasse zurückgibt. Ich sage auch nur einen gewissen Prozentsatz, also auch nicht alles, weil ja auch einiges geht an die, an die Gastronomie, es ist natürlich auch wertvolles Fleisch, aber dass man sagt, einen, einen gewissen Prozentsatz, wenn ich dem System was entnehme, bei dem Natur-Natur-Sein-Lassen-Konzept, dass ich dann zumindest auch wieder was zurücklege und ähm, wie gesagt eben das Motto auch erfüllen kann, dass ich es eben so lasse, wie es auch natürlicherweise wäre. Ja, und äh, welche Hauptbilder haben Sie daran gedacht, hier im Nationalpark? Ähm, liegt am Nationalpark, also bei uns wäre das zum Beispiel das Rotwild, weil wir im äh, Rotwildgebiet haben. Ähm, dann ist es zum Beispiel so, die, äh, das Wattenmeer würde den, den Schweinswal zum Beispiel verwenden. Es kann Parke geben, dass, dass man sagt, die haben viele, viele Waschbären, das Reh wäre immer mit dabei, alles, weil es ja überall vorkommt. Ja, aber wir sind also der einzige Nationalpark. also steht da eigentlich nochmal die Gams dafür, oder? Weil die gibt es und nirgends. Rubel gibt es überall, Rubel gibt es im Bayerischen Wald, ja. überall. Also. Hier, da wäre es natürlich auch toll, weil wir die Höhenstufen, ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes System. Ja. Und was, was ich mir hier sehr wertvoll vorstellen könnte, wäre der Nährstoffeintrag zum Beispiel auch in den, in, in den Block, Blockwürfen oben, also wo ich wirklich fast keine Vegetation habe, wo es extrem arm ist von den Bodenverhältnissen. Und wenn dann da dieser Impuls kommt, ähm, dieser Nährstoffimpuls, diese 30 Kilo über 100 Jahre, ist das natürlich ein gigantischer Eintrag, der sehr wichtig ist für die, für die Vegetation, aber auch für die Vögel, also wie Bartgeier zum Beispiel, ähm, die sich danach noch die Knochen holen. Und da wäre natürlich das Tier, das eben hier natürlicherweise vorkommt. Ähm, man, will, man will natürlich dann nicht sagen, den Steinbock legt man hin oder sowas, man muss jetzt nicht gerade... Ähm, das Tier nehmen das am meisten ähm, anstößig oder, oder, oder die meisten an meisten Aufschrei bringt. Aber es ist zumindest so, dass wir, dass wir das Reh haben, weil es eben überall vorkommt als Vergleich. Und die Gams wäre natürlich hier schon charakteristisch für den Park. Muss aber natürlich alles auch erstmal abgeklärt werden: wie, was, was, wie steht die Öffentlichkeit dazu? Gibt es Bedenken? Was sagt die Jägerschaft dazu? Und das ist auch alles natürlich Teil des Projekts, ja, auch mit der Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten. Mhm, danke. Wo würdet ihr die Kadaver dann herkriegen? Also die sollen natürlich aus dem Park kommen, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel bei uns im Bayerischen Wald ist es so, das sind hauptsächlich Wildunfälle, die wir haben. Wir haben ja eine Basisstraße, die den Wald ziemlich zerschneidet, das heißt, da fällt auch viel an. Und das heißt, unsere, unsere Berufsjäger, die kontaktieren mich, wenn sie was haben. Wir können dann die Tiere auch aufheben und dann auslegen. Und... Und dann zum Teil aus dem Management, wenn zum Beispiel bei uns muss ja auch, wird ja auch Rotwildmanagement betrieben, auch über die Wintergatter und genau da kommen dann die Tiere her. Ist auch wichtig für das Mikrobiom, wir wollen ja nichts von außen, wir wollen ja tatsächlich die Bakterien vom System, die Pilze vom System und würden wir die jetzt aus einem anderen Gebiet nehmen, bringen wir erstmal was anderes rein und hätten ja auch wieder eine gestörte Situation. Also es ist ganz wichtig, dass die Tiere tatsächlich von vor Ort kommen, um... Zum Beispiel bei uns sind die Wildschweine etwas kleiner, weil die Nährstoffbedingungen schlechter sind. Wir möchten ja auch das widerspiegeln, was, was dort vorkommt. Ganz wichtig ist auch für die Vögel, dass bleifreie Munition verwendet wird, dass da nichts passiert. ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der geklärt werden muss. Und, aber wie gesagt, die Kadaver kommen alle von, von den Tieren vor Ort. Danke. Wir haben bei den Käfern und Fliegen eine Kadaverortung über den Geruchssinn, haben Sie angesprochen, auf Molekülebene. Weiß man da genau, das bei den großen und mittleren Beutegreifern, man sieht jetzt hier den Seeadler, der ist ja jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich genau in dem Revier heimisch. Sie haben gesagt, der ist in Tschechien drüben und kommt dann da vorbei. Ist das rein optisch oder weiß man da mehr drüber? Und wie lassen sich die Stören durch so Galgen aufbauten, wenn die drüber sind? Also die Vögel riechen, also mittlerweile weiß man, dass sie besser riechen, als man früher gedacht hätte. Es ist aber tatsächlich so, wenn ein System offen ist, dass sie es natürlich erst mal sehen. Die haben ja auch einen ganz anderen Radius, den sie absuchen können. Und ähm, beim Seeadler war es ganz interessant, dass der teilweise auch in sehr dichten Bestand reinfliegt. Also das heißt, da muss auch geruchlich was passieren können, weil, weil man es von oben gar nicht richtig sieht. Und was man auch nicht vergessen darf, die lassen sich doch andere anzeigen. Also oft ist der Kohlgrabe so, dass der, dass der hochflattert, man hat das Geschrei, man hat, man hat die motorische Aktivität. Das sind oft Anzeiger für die ganzen Folgearten. Und bei den Vögeln ist es so, mit den, die Galgen waren eigentlich was Einmaliges für unser ASP-Projekt. Also im Normalfall haben wir keine künstlichen Strukturen, das heißt wir haben einen kleinen Flock, ähm, um da nicht zu stören. Also wir haben dann auch schon mal Experimente gemacht, weil die Wildschweine so schlecht genommen werden. Wir haben mal ja gesagt, Platz mit Galgen, Platz ohne Galgen. Man probiert da ja dann alles aus. Man schließt, macht man auch so in der Biologie, man sagt zum Beispiel, man hat, erst hat man einen schwarzen Käfig, dann nimmt man einen silbernen Käfig, hat die Käfigfarbe irgendeinen Einfluss. Also man probiert da alles rum oder ist die Becherfalle vielleicht schuld oder das Regenschildchen mal mit Schildchen, mal ohne Schildchen. Und ähm, bei den Galgen war es bisher so, dass die keinen Einfluss hatten. Also der Luchs ist bei uns sowieso, der, der setzt sich auch auf die Regenschildchen und äh, speist da fröhlich. Und ähm, bei den Vögeln müssen wir mal schauen, wenn sich das mehr etabliert, ähm, welche Habitate die genau bevorzugt. Ist aber dann Teil dieses großen Projekts, um auch rauszufinden, ob die offenen Bereiche zum Beispiel ähm, besser genommen werden oder die geschlossenen. Und genau das sind ja wichtige Ergebnisse, die wir dann rauskriegen, also auch im, im Nationalpark Bach des Garden zum Beispiel. Ähm, wenn man Tiere gezielt in was Geschlosseneres legt oder in was Offeneres, ähm, wie da die Vögel agieren können. Aber erstmal ist es natürlich sehr stark optisch bei den Vögeln, weil sie eben oben drüber fliegen, ähm, wie so ein, so ein Flugzeug oder so ein Satellit, der von oben runter schaut. Und bei den Insekten ist es natürlich so, die sehen sehr schlecht. Das ist genau anders. Also die haben halt ihre, das sind die Antennen dann die Augen. Die gehen dann über so Konzentrationsgradienten gegen den Wind. Und bei den großen Aasfressern, also es liegt teilweise auch im Sommer, liegen die Kadaver teilweise oder manchmal sogar auch im Winter länger, als man denkt, weil die müssen sie nämlich erstmal finden. Und die laufen halt auch so zufällig durch die Gegend und müssen erstmal an so einem Kadaver vorbeikommen. Und die Parks sind relativ groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt so ein Fuchs oder so ein, so ein Luchs, der dann teilweise bis zu 20 Kilometer pro Nacht läuft, direkt an einem dieser Kadaver vorbeikommt, ist eigentlich gar nicht so hoch. Und die Vögel haben natürlich einen ganz anderen Suchradius, den sie abdecken, eben, eben durch die Höhe. Und ähm, die gehen hauptsächlich da in, in dem Fall optisch vor. Geruchlich können sie natürlich Qualität testen. Also sie können dann schon Nahrungsqualität auch testen. Und das ist aber dann eher etwas, was, was natürlich in geringerer Distanz dann erfolgt. Das wollte ich noch fragen, in welchen Verwesungsstadien gehen da dran? Mich hat das jetzt beeindruckt mit den Wildschweinen, die da dran waren. Und die, die waren schon ziemlich weit zersetzt mhm. und es war denen ziemlich egal. Ja, es ist tatsächlich so, dass Vögel auch oft die Fliegenmaden fressen. Also auch eine beliebte Kost, auch bei den Kohlgraben. Ich glaube auch, dass der Matthias da in Zukunft auch viel rauskriegen wird. Die kann man ja auch besendern. Man weiß dann genau, welche Distanzen sie zurücklegen und ähm, kann sie dann ganz genau beobachten. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Made eine sehr wertvolle Kost ist. So ähnlich wie für uns die Schrimps, also irgendwas Proteinreiches. Das haben sie natürlich im Überfluss. Auch der Neuntöter, der damit sogar seine Jungen füttert. Und ähm, die Fliegenmaden sind, sind für die Vögel eine sehr wichtige Kost. Und dann kann es natürlich auch mal sehr stark zersetzt sein, während die Kollgraben aber zum Beispiel auch, wenn es relativ frisch tot ist, auch ganze Fleischstücken entfernen und die dann auch ähm, äh, weitertragen. Wir haben auch einen Fotofallen belegt, Der wird dann auf dem, auf dem Holzstamm wird das Fleisch abgelegt, dann kommt ein Jungtier und frisst dran. Also sie füttern sich dann noch so gegenseitig. Und die Vögel sind dann nicht so wählerisch, weil sie eben hinten raus auch an den Maden fressen können. Danke. Da gibt es auch noch ganz interessante Dinge, zum Beispiel der Fuchs verkraftet zum Beispiel Maden besser in seinem Magen als andere Wildtiere, weil die Made nämlich sehr lange überlebt und immer wieder Sekrete abgibt und die würde bei uns sehr starkes gastrointestinales Syndrom auslösen. Und ähm, das ist zum Beispiel bei den Vögeln mit ihrem geringen pH-Wert kein Problem. Und die Schweine, die Schweine sind allesfresser, die nehmen alles, was sie kriegen können, also auch die Made. Und ähm, darum sind die auch an diesen alten Überresten auch noch aktiv. Vielleicht ergänze ich noch kurz was zu den Kolkraben. Die sind auch wahnsinnig gut darin, sich Dinge zu merken. Also, ich, ich arbeite schon ziemlich lange mit Kolkraben, unter anderem im Yellowstone-Nationalpark, wo die auch ganz gut darin sind, Wolfsrisse zu finden. Und ich glaube, dass die einfach über die Zeit lernen, was die typischen Wolfsterritorien sind. Und. Jetzt ist es oft, denkt man, dass die Kadaver zufällig irgendwo im Wald oder in der, in der Landschaft anfallen. Das ist nicht immer so. Wenn man jetzt gerade hier in Berchtesgaden an Lawinen denkt, da gibt es Stellen, Lawinenstriche, da geht jeden Winter sicher eine Lawine ab. Und da ist dann nicht selten eine Gams dabei. Und viele Vogelarten, also gerade Kolkrabe, Steinadler, Bartgeier, die haben auch ihre, ihre Brutsaison genau an das angepasst. Das heißt, die tote Gams ist quasi im Tiefkühler, und wenn dann der Schnee langsam wegschmilzt, dann ist genau die Zeit, wo die für die Jungen Aufzucht das Fleisch brauchen. Und das werden sicher viele auch, also dieser langlebigen Arten, auch über die Zeit lernen und dann wissen, wo sie im Frühjahr suchen müssen, um schnell was zu finden. Sonst noch Fragen? Ah, ja. ja, und das sind dann auch fast so Massensterbeereignisse. Man kann dann natürlich, da können mal viele Tiere auch erschlagen, wann an einer Stelle. Und weil manchmal werde ich auch gefragt, sind die Luderplätze irgendwie zu gekünstelt, aber es gibt es in der Natur tatsächlich auch oder irgendwelche Abstürze, zum Beispiel, wo immer mal wieder Wild runterfällt oder sogar der Fuchsbau, der immer wieder einträgt. Da liegen auch viele Knochen rum, also es ist tatsächlich auch was, was in der Natur vorkommt, dass, oder auch die, die Brände, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr zum Beispiel hatten, durch Feuer werden sehr viele Tiere gleichzeitig getötet. Und da hat man auch so einen starken Nährstoffimpuls. Und die Raben, die warten dann tatsächlich manchmal sogar an den Fensterscheiben. Die kennen Plätze, an denen immer wieder Amseln zum Beispiel äh, zerschellen. Und dann sitzen die dann irgendwo daneben und warten, bis der tote Vogel runterfliegt und holen sich den. Und die sind da sehr intelligent. Ja. Ähm, inwieweit können denn die Organismen, die jetzt nachgewiesen werden ähm, an den toten Tieren, äh, gefährlich sein für den Menschen? Also müssen sich WaldbesucherInnen darauf einstellen, ja, neuen Waldgefahren zu begegnen? Also normalerweise ist es so, wenn wir uns den Kadavern nähern und würden mal was sehen, also wir sehen fast nie was, weil die merken uns eigentlich schon früher, dass alles wild wegrennt. Also da bleibt eigentlich nichts mehr da. Und ähm, selbst Tiere wie zum Beispiel Wolf oder Luchs, weil die kommen ja da meistens ähm, ähm, in die Diskussion, die sind, sind da so scheu an den Plätzen, es ist sogar so, wenn, wenn wir dort sind, es, es riecht nach Menschen, die sehen unsere Spuren, wenn wir da aktiv sind, die gehen natürlich in den Phasen an die Kadaver, in denen wir nicht aktiv sind. Also bei, bei uns ist es auch so, die kommen dann zum Beispiel in den Hochlagen, ähm, wo es keine Wanderwege gibt, wo es keine Touristen gibt. Und ähm, von dem her geht da keine Gefahr davon aus. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so eine, so eine Bestie sitzt, die da irgendwas verteidigt, weil der, der Mensch kommt da so abstrus daher mit seiner Kleidung, mit seiner Aufmachung, dass die Tiere dann schon lang weg sind. Und gefährlich ist eigentlich in dem Fall auch nichts. Also es wird ja auch oft das Leichengift angesprochen im Volksmund. Es ist so, dass die Bakterien so schnell sind, auch in ihrem Umsatz, und ähm, Gifte verstoffwechseln. Ähm, gefährlicher wird eher der Mensch, der frisch aus dem Krankenhaus entlassen ist, mit ähm, zig Medikamentenresten, wenn er frisch tot ist zum Beispiel. Aber bei Wildtieren ist es sehr undramatisch. Und wenn wir noch mehr Geier zum Beispiel hätten, die das Ganze auch noch schnell beseitigen, und das machen ja auch die größeren Aasfresser, die nehmen so große Pakete mit. Der, der Wolf würde eine unglaubliche Menge mitnehmen, der Luchs würde eine sehr große Menge mitnehmen. Das heißt, da wird sehr viel Biomasse, sehr schnell entsorgt. Und das ist natürlich dann, ähm, da werden die Pathogene natürlich sehr stark runtergedrückt, wenn das System sehr wenig divers ist. Das heißt, wir haben sehr wenig größere Aasfresser und sehr wenig Zersetzer. Dann sind natürlich Pathogene auch wieder länger stabil aber normalerweise stolpern wir in der Natur selten über Kadaver, weil sich die meisten Tiere zum Sterben zurückziehen. Die Kleinen werden alle von den Totengräbern vergraben. Da sieht man auch nochmal, wie wichtig auch die Diversität der Käfer ist. Und ähm, von dem her geht da keine Gefahr aus. Also mir ist es auch selber noch nie passiert, die Kanadier sagen vielleicht ein bisschen was anderes, wenn die Bären unterwegs sind. Die haben auch meistens Waffen mit dabei und überleben aber ihre Versuche auch. Also da ist es eher so, dass die mal so einen Schreckschuss abgeben. Hätten wir Bären, würde es wahrscheinlich noch mal anders ausschauen. Aber ich glaube, selbst da könnte man damit umgehen, weil den hat man auch vorher in der Fotofalle. Es gibt auch Funkfotofallen, die dann rechtzeitig sagen, das Tier ist da, die dann auch zeigen, wann das Tier wieder weg ist und dass man sich eben dann in, auch zu Tageszeiten dort aufhält, die nicht problematisch sind. Aber ich glaube, Bären ist gerade weniger das Problem in unseren Nationalparken. Der Bär wäre natürlich auch wichtig, weil er ja auch ins System gehört, aber ich glaube, der Wolf ist schon relativ heikel und ich glaube, dann braucht man den Bär gar nicht groß diskutieren. ist natürlich auch ein wichtiger Aasfresser. Ich hätte nur die Frage, wo werden die Kadaver ausgelegt? Werden die nur in die Pflege sind oder kommen die auch in die Kernzone? Also das liegt natürlich auch an den Parken selber. Und ähm, ist es ist so, dass es natürlich schön wäre für, das Ex, äh, für unseren Versuch, wenn wir vergleichen könnten zwischen, zwischen Randzonen und Kernzonen. Ähm, was mir wichtig ist, dass die Distanz zu den Wegen eine relativ große ist, also dass die, dass die äh, Leute nicht zufällig drüber stolpern oder die nicht äh, angeleinten Hunde, dass die da hingehen. Und ähm, wir kriegen das eigentlich bei uns ganz gut hin, also unsere Plätze werden nicht gefunden, weil die einfach weg sind vom Weg. Und das ist auch ein großes Anliegen bei dem Projekt, dass wir, dass wir das nicht zur Schau stellen, was aber auch diskutiert wird, aber das liegt dann auch am Park selber, dass man vielleicht sogar einen oder zwei Plätze, aber das ist dann auch eine Parkentscheidung, extra dafür einrichtet, auch für Besucherführungen zum Beispiel, die dann bekannt sind. Das heißt, man kann dorthin gehen, kann sich das Ganze anschauen, wie die, die Österreicher zum Beispiel im Gesäuse oder in den Donauauen haben da auch so eine Kadaverstation. Das ist aber was, was natürlich... Jeder Park für sich selber entscheiden muss, ob das auch gewollt ist. Und die Kadaver, die wir aber hier auslegen, sollen ja auch ungestört sein, um einen ungestörten Zersetzungsablauf zu sehen. Und wir wollen ja nicht die Lattebraten alle verscheuchen, also die Wirbeltiere, indem wir ständig vor Ort sind und indem auch Touristen vor Ort sind. Und ähm, wir wollen auch niemand erschrecken und es, es sollen, es soll, die Leute sollen ständig über die Kadaver stolpern. Also die sind... Ähm, Weg von den Besuchern auf jeden Fall. Das ist uns, nicht so exponiert wie hier zum bei uns Beispiel. Gibt ja. keine bei uns sind die Leute überall. Aber es gibt bestimmt Bereiche, die gar nicht so gut zugänglich sind. Aber das ist ta tatsächlich was, was man eben diskutieren muss, ähm, wo das dann möglich sein wird. Und äh, da kennen Sie natürlich das Gelände viel besser als ich. Und ähm, da muss tatsächlich jeder Park sagen, es ist auch am Wattenmeer zum Beispiel anders, da kommen natürlich die Leute auch an, da kann nicht der Schweinswald dann am Strand liegen, wo die ganzen Besucher da sind. Also, es muss tatsächlich in Bereichen sein, zum Beispiel auf einer Vogelinsel, die vielleicht einen Vogelwart hat, der dann hier eingearbeitet ist. Und in Garten müssen es tatsächlich auch Bereiche sein, wobei ich selber auch nicht weiß, wie weit das realisierbar ist, dass die Leute zumindest nicht von der Weide schon sehen und dass sie damit nicht konfrontiert werden. Ein Teil des Projekts soll natürlich auch Konfrontation sein, weil wenn ich gar nicht, man muss ja auch ein bisschen was zeigen, man muss auch den Wert zeigen oder könnte dann auch Führungen anbieten, bei denen man eben erklärt, wie ich, ich habe das auch mit ähm, einer Öffentlichkeitsführung jetzt schon bei uns gemacht, die, die sogar allgemein war, also nicht für eigene Leute, sondern konnten sich eben Leute eintragen und da mitgehen und da geht man dann an eben so einen Luderplatz gezielt hin, die Leute können auch mal Proben nehmen, können sich das Ganze anschauen, können mal umdrehen, können mal reinlangen und die Hitze fühlen da in den Maden und es wird erstaunlich gut angenommen. Es wird aber von Park zu Park natürlich unterschiedlich sein. Die Frage ist, wie, wie steht das Thema in der Öffentlichkeit, was gab es für Probleme im Vorfeld. Und das muss aber eben alles mit einfließen. Und anhand von den Fakten muss man dann eben Entscheidungen treffen, wie, wie viel legt der einzelne Park aus, wo legt der einzelne Park aus. Und sind zum Beispiel Dinge, die im einen Park möglich sind, werden im anderen nicht möglich sein. Der Heinrich hat zum Beispiel unglaublich viele Wildschweine. Es kann sein, wenn die Schweinepest problematischer wird, dass dann die typische Tierart, das Wildschwein, natürlich nicht äh, das günstigste ist, das auszulegen. Also man muss dann auch immer je nach Situation eben dann anpassen. Aber das ist eine große ähm, Herausforderung, die wir da haben. Und da müssen auch alle Interessengruppen berücksichtigt werden, weil wir möchten ja nicht einen Aufschrei verursachen, sondern möchten ja diese Faszination zeigen, die ich ja, hoffe, dass die bei dem Vortrag auch rübergekommen ist für die Diversität. Und ähm, da macht man es halt in einem kleinen Stil. Dann legt man zum Beispiel in Garten die Ratte aus, und die kommt nämlich auch überall vor und ähm, fängt langsam, aber man muss ja jetzt nicht anfangen, irgendwo die, die, überall die Gams auszulegen zum Beispiel. Dass die jeder sieht, die Ratte wird wahrscheinlich niemand sehen. Die kann auch näher am Weg liegen und ist weniger problematisch. Aber das sind Dinge, die wir dann diskutieren müssen. Ähm, ich hatte zwei Fragen und zwar... Die erste, gibt es eine Möglichkeit, den Film irgendwo sich anzuschauen, der jetzt angesprochen wurde, über die, also der den Filmpreis bekommt? Der ist, der ist noch in der Mediathek, ja, in dem, ich glaube in der AD media also Festmal der Tiere ist da einfach das Schlagwort und bis 5. Juni kann man den noch anschauen. Okay, super. Und äh, noch zu einem anderen Thema, äh, Sie sprachen ja auch die Zusammenarbeit mit dem LKA an, oder zumindest... Habe ich das so verstanden? Ist das äh, was Regelmäßiges? Also werden Sie da öfter zu so zum Beispiel so Leichenfunden hinzugezogen oder war das jetzt eine einmalige Sache? Na, das sind eher Kooperationen, dass man mal ähm, über Arten redet, die vorkommen. Also es ist weniger wie im Fernsehen, dass man sagt, bei jedem Tatort ist ein Biologe mit dabei. Weil die Situation gibt es eigentlich nicht. Und die meisten Todesfälle werden auch über Standardverfahren geklärt. Also es gibt... Man sagt immer unter Forensikern, die sagen immer leider, die sagen, es gibt leider zu wenige Insektenfälle, <lacht> dass es dann einen eigenen ähm, Job dafür gäbe. Bei uns ist es eher so, dass, weil ich kooperiere schon länger mit den Münchnern zum Beispiel im Kriminalamt, die sind einfach an der Grundsituation interessiert. Welche Insekten kommen wo vor, um eben so ein, so ein Bild zu kriegen, wie jetzt zum Beispiel bei dieser invasiven Made, ähm, dass sie wissen, in welchen Bereichen muss man damit rechnen, dass möglicherweise äh, Liegezeiten verfälscht werden. Oder jetzt zum Beispiel diese Drohnengeschichte, das sind so Sachen, die sich eher ergeben, Also die hören von unserem Projekt und kriegen mit, dass wir jetzt mit einer sehr hohen Stichprobe schauen, wann wir Kadaver wiederfinden können, in welchem Zersetzungsstadium, zu welcher Jahreszeit. Und die sind dann eben interessiert für, für ihre eigenen Polizeidienststellen, ähm, diese Informationen eben auch zu nutzen. Das ist eher so ein, so ein eher indirektes Zusammenarbeiten, sodass dann beide Seiten voneinander lernen können. Okay, vielen Dank. Das heißt, die Liegezeiten werden normalerweise durch andere Methoden dann bestimmt? Ja, die Made kommt schon zum Einsatz, wenn, wenn, die, wenn, der, wenn der, der Leichnam zu stark zersetzt ist, dass zum Beispiel Totenflecken oder Totenstarre ist ja dann nicht mehr möglich. Und ähm, dann kommen die Insekten zum Teil zum Einsatz, um eben nochmal einen zusätzlichen Beweis zu haben. Aber es gibt natürlich noch sehr viele andere Methoden. Es gibt Implantate, es gibt den Zahnstatus, es gibt so eine, so eine Gesamtschau über den, über den Körper. Und meistens ist eben der Insektenbeweis. Es gibt einzelne Fälle, die zum Beispiel die, wie die Ameise am Gummistiefel, die einen Fall schon mal geklärt hat, ähm, die anhand von Insekten oder die Köcherfliegenlarve im Wasser, zum Beispiel, an, an der Kleidung. Man weiß dann äh, genau, die Köcherfliege baut dann zum Beispiel ihren Köcher auf, und man weiß, in wie vielen Tagen sie dann zum Beispiel, wie viele Tage sie braucht für eine bestimmte Länge. Das heißt, es ist die Mindesteintauchzeit im Wasser. Also da gibt es schon Fälle, die auf Insekten angewiesen sind, ist aber, ist aber nicht die große Mehrheit. Und es gibt immer mehr Menschen heutzutage, das heißt, jeder kennt irgendjemand, die Bevölkerungsdichte ist sehr hoch und die wenigsten liegen ja erst mal drei oder vier Wochen im Wald und werden nicht vermisst oder nicht gefunden. Und oft nutzt man dann eben andere Methoden wie bekannte Knochenbrüche oder Implantate, Herzschrittmacher, die nummeriert sind oder eben dann den Zahnstatus. Okay, sehr spannend, Vielen Dank. Noch weitere Fragen? Na, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich für den wirklich spannenden Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen bedanken. Schön. Und ja, vielen Dank fürs Herkommen bzw. Zuschalten übers Internet und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend.